So, dann sind wir vollständig. Silberner Tisch, vier Leute am Podium. Herzlich willkommen. Also wir sind zutiefst beeindruckt. Wir haben mit vielen gerechnet, aber nicht mit so vielen. Und deshalb der Umzug, nochmal Entschuldigung. Aber ich glaube, jetzt ist es auch besser für alle. Und ich hoffe, dass alle auch so weit reingekommen sind und einen Platz haben. Also, herzlich willkommen zu dieser Diskussionsrunde, zu dieser Diskussion. Ich begrüße Daniela Dahn. Ich muss noch kurz vorab sagen, ich bin nicht Tom Strohschneider. Also, Sie haben, ähm, Sie haben ja die Einladung gelesen. Äh, Tom Strohschneider hat sich heute Morgen, und das war wirklich sehr kurzfristig, richtig krank gemeldet, richtig schlimm krank gemeldet und ähm, mich völlig alleine gelassen. Aber wir werden das gut machen hier und äh, ich entschuldige den Herrn Strohschneider hiermit. Der kriegt natürlich noch ein Strafessen oder sowas aufgebrummt. Also ich begrüße Daniela Dahn, ich äh, habe Ihrem Beifall auch entnommen, sehr lange Begrüßung. Trotzdem möchte ich ein, also kurz was sagen, Publizistin, Essayistin, Autorin, eine politisch bewegte seit jeher und schon sehr lange. Wir haben beide in Leipzig studiert am berühmt-berüchtigten Roten Kloster. Sie hat Fernsehen gemacht, äh, unter anderem auch beim Wirtschaftsmagazin Prisma. Sie hat sich viel mit dem Thema Entwertung von Lebensleistungen befasst in Essays und sehr streitbaren Texten und sie hat 2017 auf der Münchner Friedenskonferenz, die hat parallel stattgefunden zur Sicherheitskonferenz. Die Sicherheitskonferenz ist eine Konferenz, die wesentlich von Rüstungsfirmen gesponsert wird. Auf dieser Friedenskonferenz hat sie eine Rede zum Thema Russland gehalten mit dem Titel Kooperation oder Konfrontation mit Russland natürlich mit einem riesengroßen Fragezeichen. Auf ihrer Webseite steht der schöne Satz, wer nie versucht hat, sich einzumischen, soll nicht behaupten, es ginge nicht. Und dann wäre vielleicht noch erwähnenswert, dass sie mit vielen, vielen anderen Autorinnen und Autoren eine Webseite, einen Blog betreibt, Rubicon News, der sehr kritische Auseinandersetzungen mit Themen betreibt und alles ist länger als 1,30 und länger als Schlagzeilen. Das sind sehr interessante Texte, sehr empfehlenswert. Rechts neben mir... Kerstin Kaiser, der erste, der erste Satz bei Wikipedia heißt, ist eine deutsche Politikerin. Das ist sie sicher auch immer noch, obwohl und auch wenn sie jetzt das Büro der Rosa Luxemburg Stiftung in Moskau leitet. Ich würde sie auch mal als, auch wenn das nicht, gerade nicht so direkt zum Thema passt, als Feministin der ersten Stunde bei der PDS bezeichnen. Das war schon ein harter Job, das ist jetzt wahrscheinlich, ähm, möglicherweise war der härter als der Job, den du jetzt hast. Sie hat in der Sowjetunion studiert. Ihre Liebe zu dem Land und zu seinen Menschen und zur Sprache ist ungebrochen. Ähm, ich selber weiß aus Erfahrung, dass sie manchmal in sehr turbulenten Streitgesprächen ins Russische wechselt, weil ihr die deutschen Worte dafür fehlen. Ich hoffe, dass du das heute lässt oder beziehungsweise, wenn, dann musst du es gleich über übersetzen viele Jahre im Landtag Brandenburg für die Linke tätig. Sie hat die Koalition mit der SPD mitgeschmiedet und haltbar gemacht und sie sagt in Bezug auf die Debatten über Russland, die Wahrheit ist schwer auszumachen, aber man muss es immer wieder versuchen. Koaliert hat sie damals mit Matthias Platzek herzlich willkommen. Der könnte jetzt auch hier in sehr vielen Rollen äh, sitzen, aber er sitzt hier vor allem als Vorsitzender des Deutsch-Russischen Forums, einem Verein, der die deutsch-russischen Beziehungen fördern will, was ja in heutigen Tagen auch einer Herkulesaufgabe gleicht. Ähm, ja. Matthias Platzeck ist 1995 zur SPD gekommen, war Umweltaktivist in DDR-Zeiten und in der DDR. Er hat als Nachfolger von Franz Müntefering die SPD geführt. Ich, äh, soweit ich das gelesen habe, war das Ergebnis, das Wahlergebnis das zweitbeste nach Kurt Schumacher. Hat bis jetzt auch noch keiner nachgemacht dann, oder? Martin Schuh. Martin Ja? ja. Ah! Ja. ja, dann ist er. Dann äh, ist auf den dritten Platz verwiesen worden. <lacht> äh, Matthias Platzig war elf Jahre lang Ministerpräsident von Brandenburg. Äh, dort koalierte er zuerst mit der CDU und dann also mit der Linkspartei. Und ähm, seit 2013 tut er das alles nicht mehr außer BER. Aber über den müssen wir zum Glück heute gar nicht reden. So, das war die Vorstellung, auch wenn Sie alle die drei die hier vorne sitzen, sicher ja schon ausreichend und gut kennen. Ähm, ja, man muss mal sagen, hier sitzen jetzt, äh, wenn man den, äh, den Medien so folgt und ähm, die ja auch gerne äh, mit Sprache viel und auch viel Schlimmes machen, hier sitzen jetzt drei Russland-Versteher und können wir noch mit Sternchen und Innen dranhängen. Also, wie man aus dem Schönwerb, dass man etwas versteht, dann sowas machen kann. Darüber kann man noch ein anderes Mal streiten. Aber trotzdem mal einfach nur nehmen wir es mal als Warming ab. Warum versteht ihr Russland denn eigentlich? Wie kommt denn das? Wie kommt denn das her? Also ich, also ich weiß nicht, ob man da nicht zu so weit geht mit dem Verstehen. Entschuldigung, Daniela. Ich halte mich. Also ich würde es nicht behaupten, dass ich es verstehe, gerade an so einem Tag wie heute. Also es gibt viele Punkte, wo ich es nicht verstehe, aber das stört auch nicht groß, weil es gibt ja den alten Leitspruch, Russland kann man nicht verstehen, an Russland muss man glauben. Und das tue ich und von daher erleichtert das das tägliche Tun immer wieder bis zu einem gewissen Grad. Ich maße mir auch nicht an, das zu verstehen. Vieles versteht man nicht, warum gerade Russland. Aber ich verstehe die Menschen, die eine Entspannung möchten mit Russland. Also es gab zu den Wahlen eine Umfrage von Forsa, die hat ergeben, dass 91 Prozent der Befragten keine Angst vor Russland haben und sich nach Entspannung sehen und von den Jugendlichen sogar 98 Prozent. Das sind DDR-Wahlergebnisse und ich, ich frage mich, was muss eigentlich geschehen, dass die Politik diesen Bürgerwillen ignoriert und genau das Gegenteil macht. Und darüber müssen wir wohl heute reden. Ja, ja bei dir liegt es ja noch am nächsten, warum du russland verstehern bist, aber trotzdem nochmal ein Statement von dir, Kerstin. <lacht> Ich glaube, wir reden dann heute auch darüber, wie es dazu kommen konnte, dass Politik im Gegensatz zum, zum Bedarf und Bedürfnis der Bevölkerung einen solchen zuspitzenden Weg Richtung Konfrontation gegangen ist. Wir sind ja schon einige Jahre, 15 Jahre drin in diesem Konfrontationskurs. Also auch das ist nicht immer verständlich, aber erklärbar. Ja, Russland verstehen, Russland muss man glauben. Ich denke... Es ist ja so, das Land, in dem man lebt und dessen Sprache man versteht, ist ein, ein, einem gewissen Teil das Zuhause. Und man fühlt sich entweder wohl oder man fühlt sich unwohl, es kann beides sein. Aber äh, Russland ist genauso wenig zu verstehen ohne seine Politik, die Interessen und die Geschichte wie Deutschland. Und im Augenblick verstehe ich manchmal deutsche Politik noch weniger als russländische. <lacht> Möglicherweise können wir uns einig sein, wenn man sagt, dass es ja nicht selten so ist, dass die Politik Dinge tut, die nicht unbedingt die Mehrheit oder nicht unbedingt die Mehrheit in der Bevölkerung treffen. Es ist in dem Falle, so wie du das hier auch benannt hast mit den Zahlen, sehr eklatant. Aber es ist ja jetzt sicher auch kein Einzelfall. Gerade wenn es um Krieg und Frieden geht, wissen wir, dass die, Meinung, die Mehrheitsmeinung doch immer, oder sehr oft weit von dem entfernt sind, wie sich Politik dann mit Auslandseinsätzen und anderem verhält. Aber wenn jetzt ihr diejenigen wäret oder sein könntet, die zumindest mal Prämissen für eine neue Russlandpolitik bestimmen könnten, also wenn man die Politik scheltet, und äh, Schild, dann muss man ja ähm, auch, auch andere Ansätze haben. Welche, welche Prämissen, also die wichtigsten, wären denn das? Da würde ich jetzt gern mit Kerstin anfangen. Erstens, anhalten, zweitens, zuhören, drittens, Verständigung statt Beschuldigung und vor allen Dingen den Ausschluss aller militärischen Mittel und Drohgebärden. Weil mit beidem, mit all dem, wird ein Feindbild erzeugt und wird eine Feindschaft behauptet zwischen Ländern, die Leuten Angst macht. Und wo Angst entsteht, ähm, reagieren Menschen unverständlich und mitunter auch unerwartet. Und ich behaupte, mit der Konfrontationsspirale und der Angstspirale mit Beschuldigung auf Personen. In dem Fall, warum immer Putin? Weil Putin ähm, hat im übrigen auch die EU und haben EU und NATO auch ihren Beitrag dazu geleistet, dass ein Präsident, mit dessen Politik ich nicht immer einverstanden bin, ein solches Wahlergebnis eingefahren hat. Also sie haben das Gegenteil von dem erreicht, was sie behaupten und vor allen Dingen haben sie nicht dem Frieden und der friedlichen Verständigung gedient mit dieser Art von Politik. Also anhalten, Moratorium, setzen auf Verständigung und nicht Militärisches. Das ist eine, doch auch eine steile These ähm, zu sagen, dass ähm, das dann geradezu ein Beitrag zu den Wahlergebnissen äh, geleistet worden ist. Seht ihr das auch so, Matthias? Also ich mache mal noch eine Kurve zu der ersten Frage, weil die mit der zweiten zusammenhängt und versuche mal, weil ich ja gesagt habe, ich stelle mir ja selber jeden Tag mehr Fragen, denn weniger. Auch was die Gestaltung unseres Verhältnisses zu Russland angeht. Der Bundespräsident, der nun glücklicherweise nach sieben Jahren, weil Jochen Gauck hat das ja vermieden, Russland einen Staatsbesuch abzustatten, und nach sieben Jahren Pause ist Herr ja Bundespräsident glücklicherweise, sage ich mal, wieder nach Moskau gefahren, hat dort einen Satz gesagt, der, glaube ich, ein Kernsatz dessen ist, wo wir ansetzen müssen, wenn es nicht schlimmer werden soll. Er hat nämlich davon gesprochen, dass die Entfremdung zwischen unseren Völkern zunimmt. Das klingt auf den ersten Blick, wenn man so drüber weghört, nicht dramatisch. Vor allen Dingen politisch nicht dramatisch, es ist aber politisch aus meiner Sicht hochdramatisch. Und da komme ich zu der ersten Frage, warum mache ich das oder versuche es wenigstens mit dem Verständnis. Ich mache das, weil ich unter anderem unter vielen Russinnen und Russen groß geworden bin. In Potsdam an der Klinikerbrücke konnte man es gar nicht aussuchen. Da lebten unzählige davon. Und mich fragen oft heute westdeutsche Freunde und Kollegen, und da merkt man schon mal, wo Entfremdung schon anfängt, nämlich bei Unwissen oder wenig Wissen. Na, wie, Wieso bist du denn gerade ein Freund der Russen? Du warst doch 40 Jahre besetzt, du müsstest doch das Gegenteil praktisch von ihnen sein. Und dann erzähle ich immer, was mir in diesen Jahren, ich weiß, dass anderen anderes widerfahren ist, aber was ich in den 60er, 70er und 80er Jahren erlebt habe, hat mich von den Russen nicht weggebracht, sondern eher näher herangebracht. Und wenn man dann noch Glück hat, ich hatte das Glück, also mit Lehrern hat man immer Glück, aber manchmal hat man noch mehr Glück mit Lehrern, ich will ja nichts gegen Lehrer sagen, und die Russischlehrerin, die ich hatte, das muss man ja erstmal können, so halbwüchsigen, 13-, 14-, 15-jährigen Filme, Musik, Kunst, Literatur näher zu bringen, nicht nur die Sprache, das sitzt dann schon, wenn man daherkommt. Und deshalb, sage ich mal, wenn du fragst, welche Prämissen sollte man setzen, ich glaube, dieser Entfremdungssachverhalt, hat deshalb seine Dramatik, weil er ja viele Ursachen hat. Er hat handfeste politische Ursachen, das beschleunigt sich im Moment noch. Er hat leider auch demografische Ursachen, weil wir haben auch im Vereinigten Deutschland noch lange geschöpft aus dem Fundus an Russlandkenntnis aus dem Ostteil unseres Landes, weil da unzählige Verbindungen kultureller, familiärer, sprachlicher, wirtschaftlicher Art waren, die dünnen deutlich aus. Und warum ich es für so gefährlich halte, ist, wenn wir da nicht ganz massiv gegensteuern, und wir erleben das ja derzeit schon, wo Entfremdung Raum greift, wo Leute immer weniger übereinander wissen, wo man die Kultur des Anderen nicht kennt, die Sprache des Anderen nicht kennt, die politischen Verhältnisse, wo man keine persönlichen Verbindungen hat, kannst du dem jeweils anderen den größten Blödsinn über den wiederum anderen erzählen, weil du weißt es nicht mehr besser, und das beschwert mich zunehmend, weil ich merke, und da müssen wir ja Realisten bleiben, wenn wir in unsere mediale Welt schauen, wenn wir in unsere politische Welt schauen, wenn wir in die sonstige Welt schauen, ist die Bindung an, zum Beispiel die transatlantischen Bindungen, haben auch ganz viel damit zu tun, wenn man sich Lebensläufe anschaut, dass da viele Jahre bei vielen jungen Leuten mit Amerika zu tun hatten, mit Großbritannien zu tun hatten, mit Frankreich zu tun hatten, ganz wenig in den letzten 20 Jahren mit Russland zu tun hatten. Und dieses Defizit weitet sich langsam aus und das weitet sich zu einer echten Gefahr aus. Deshalb würde ich mal, vielleicht auch, weil ich einer zivilgesellschaftlichen Organisation vorstehe, etwas unpolitischer noch als Kerstin antworten und sagen, was ich mir wünschen würde, um dieses, diesen schwierigen Weg wirklich zu kappen, wäre zum Beispiel den Mut und die Kraft, visa für Russen zu schaffen, also im gegenseitigen Verkehr, nicht nur für Russen. Wenn wir es schaffen würden, wenigstens für junge Leute, für Leute, die kulturell, wissenschaftlich, sportlich tätig sind, diese Visaschranken, die eher höher als niedriger werden, wegzulassen würde es und teuer sind, Genau, würde es zu ganz anderen Austauschmöglichkeiten kommen. Kaum einer von Ihnen hier im Raum weiß bestimmt, dass wir gerade das Jahr des deutsch-russischen Jugendaustausches hinter uns haben. Es ist nicht bemerkt worden, obwohl es beide Außenminister eröffnet haben, weil es fand wenig statt an wirklichem Jugendaustausch. Und ich glaube, da müssen wir, jenseits von politischen Notwendigkeiten, da habe ich im Moment nicht so viel Hoffnung, da müssen wir wirklich dringend ansetzen, damit unsere Völker sich nicht auf eine Art und Weise voneinander entfernen, die am Ende sogar gefährlich sein kann. Daniela, wenn man, dein, wenn man die Rede liest, die du auf der Friedenskonferenz gehalten hast, dann ist das ja einer von vielen Versuchen gewesen, äh, gegen, gegen Mythen und aufgeladenes, aufgeladenes Gerede ähm, Fakten, Argumentationen, ähm, Wahrheiten zu setzen. Ist das eigentlich, also äh, hast du eigentlich das Gefühl, dass das? durchkommt, also dass das funktioniert, dass man, wenn man, äh, wenn man all das aufdröselt, was an Behauptungen, an Halbwahrheiten und und und in die Welt gesetzt wird und auch selbst wenn es sich dann irgendwann als falsch herausgestellt hat, auch nie wieder eine Erwähnung wert ist. Also hast du das Gefühl, wenn du solche, als du die Rede geschrieben hast und auch wenn du die hältst oder wenn du so, so etwas erzählst, dass das wirkt? Nein, ich habe leider, also ja, in dem Kreis der Friedensbewegten wird natürlich zugehört und wird das aufgenommen, aber diese Friedenskonferenz läuft ja immer parallel zur Münchner Sicherheitskonferenz und immerhin, seitdem Ischinger die leitet, hat er zugestimmt, dass von dieser Friedenskonferenz zwei Beobachter immer auf die Sicherheitskonferenz gehen können und insofern war ich auf beiden Konferenzen und konnte sehen, wo was ankommt und wo was nicht ankommt und das war also für mich schon bedrückend zu sehen, wie dort aneinander vorbei geredet wurde auf dieser Friedens Münchner Sicherheitskonferenz. Guterres war eigentlich der einzige, der auf die Russen zugegangen ist. In diesem Jahr hat er sich bedankt für die Friedenskonferenz in Sotschi. Er hat sich für gar nichts anderes bedankt an Friedensarbeit, aber bei den Russen und äh, das ist überhaupt nicht aufgenommen worden. Ähm, Lavrov äh, ist ihm anzumerken, wie frustriert er schon ist. Er sagt, die NATO ist im Denken und im Herzen ein Instrument des Kalten Krieges geblieben und pflegt weiter alte Feindbilder und all unsere Vorschläge, das ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber er sagt, all unsere Vorschläge werden nicht ge gehört. Ähm, und da reden also zwei Strategien völlig aneinander vorbei. Ich war erschrocken von dem US-Verteidigungsminister Mattis zu hören, was seine Vorstellung von NATO ist, nämlich, die NATO ist da, unsere Lebensweise zu verteidigen. Da wird ganz deutlich, da ist nicht mehr die alte Doktrin von Sicherheitsverteidigung oder Solidarität, Bündnisfall, sondern es geht wirklich, das ist seit... Ende der 90er Jahre äh, obsolet. Äh, seitdem ist die Selbstmandatierung, die sogenannten humanitären Einsätze, die äh, sogenannten Friedensmissionen, die alle was, das Gegenteil von Humanität und Frieden gebracht haben. Ähm, und diese Art voneinander vorbeireden war schon sehr bedrückend und trotzdem müssen wir ja reden und den Dialog versuchen. Was bleibt uns sonst übrig? Und deshalb äh, würde ich das auch unterstreichen, was hier schon gesagt wurde. wenn die Politiker es nicht mehr schaffen, muss es aus der Zivilgesellschaft kommen. Ähm, äh, ich hatte in, in der DDR jetzt äh, nicht so eine gute Russischlehrerin, obwohl ich in der Nähe von Potsdam aufgewachsen bin, war ich auch nicht so umgeben, aber ich habe immerhin versucht, vielleicht äh, aus der Last der Geschichte, die man ja empfindet, vielleicht auch aus der großen Bewunderung für russische Kultur, also was ist uns da an Bereicherung zugekommen in der Literatur, auch in der bildenden Kunst. Ich liebe sehr die russischen Avantgardisten der 20er Jahre. Also ich habe versucht äh, in die Sowjetunion zu reisen, das war ja von der DDR aus, Sie werden sich erinnern, auch gar nicht so einfach, aber wenn man hartnäckig hinterher war, ist es einem schon gelungen, auch privat zu reisen. Also, wir haben auf dem Zeltplatz in Bulgarien, ähm, nicht russische, sondern, aber das hat man damals gar nicht so gesehen, aus Kiew äh, eine Literaturredakteurin kennengelernt, das war alles sowjetunion, es war alles dasselbe. Und nach vielen Umständen ist es dieser jungen Familie gelungen, uns privat einzuladen äh, und dann fragten sie was können wir euch denn zeigen und ich sagte so ein bisschen betreten, naja, ich liebe so diese Kunst, aber ich weiß, der sozialistische Realismus mag das ja gar nicht so, wird wohl nicht zu sehen sein. Oh, kein Problem, sagte sie, griff zum Telefon, rief ein paar Leute an, wir stiegen ins Auto, wir fuhren aber nicht in Museen, wir fuhren zu lauter privaten Freunden, die hatten den Samovar angeworfen und ich dachte, ich sehe nicht recht, über den Sofas hingen sie alle, die Malevichs und äh, äh, Elisitzkis und... Äh, es war kein Problem. Irgendwie geschah immer ein Wunder bei solchen Reisen. Ähm, ähnlich, um ganz kurz noch ein solches Wunder zu erzählen äh, gab es einen, äh, unter Journalisten einen Kontakt zu einem ähm, aus Kirgisien, äh, Mahmoud Gafarov, der war als junger Mann auf einem Schimmelpferd von Frunse. In die Uckermark geritten, um uns mit zu befreien, äh, und ist dann äh, Journalist dort geworden. Und irgendwie gelang es, äh, uns einzuladen. Äh, wir landeten mitternacht, seine 30-köpfige Familie stand da, so ist das da üblich, äh, und eine Wahnsinns-Rakete äh, ging hoch. Und äh, das war ein Start in Baikonur. Und, und unsere Einlader sagten: Natürlich haben wir alles für euch organisiert. <lacht> <lacht> Also ich will sagen, es gab immer solche Wunder und ich, ich, ich vermisse diese Bereicherung heute. Ich fühle auch diese Entfremdung, dass diese Kontakte nicht mehr da sind. Wir haben eine große russische Community in Berlin. Vielleicht sind wir auch nicht neugierig genug. Wir reden zu wenig miteinander. Ich vermisse das wirklich und wenn die Politiker es nicht tun, müssen wir es wirklich aus der Gesellschaft tun. Und deshalb versuchen wir das hier, glaube ich, auch heute. Du sagst, ähm, aufeinander zugehen, mehr voneinander wissen. Die Zivilgesellschaft muss die Lücke füllen, die da gerade oder die nun schon seit längerem gerissen ist. Matthias sagt eigentlich ein bisschen was ähnliches, mehr, also mehr aufeinander zu gehen. Es, es müsste wieder mehr Begegnung geben und mehr kennenlernen. Du hast das Wort Moratorium benutzt, also Nachdenkpause, nennen wir es mal Nachdenkpause. Im Großen haben wir es ja damit zu tun, dass die einen sagen, wir haben schon, wir haben schon längst kalten Krieg und die anderen, das ist ein kalter Friede, aber egal wie man es nennt, die Ereignisse auch der letzten Tage und Wochen geben einem ja das Gefühl, dass für all das überhaupt keine Zeit bleibt, dass alles, dass alles sich immer mehr zuspitzt, dass alles eskaliert. Deshalb würde ich trotzdem doch auch gerne auf das, was jetzt politisch notwendig wäre, kommen wollen. Was wäre, was wäre politisch notwendig, jetzt in diesem Moment, da man mit Ausweisungen, Anschuldigungen, Verhaftung und, und, und. Was, was müsste der nächste, wenn auch kleine Schritt sein? In, also auf politischer Ebene. Kann man ja wahrscheinlich nicht nur auf deutscher Ebene sagen, sondern es ist ja nun mal ein äh, europäisches, ein internationales Problem. Aber was und von wem aus könnte das? Von wem könnte das ausgehen? Also wenn ich soll. Ich glaube, wir haben im Moment das Problem. Wir leben ja mehr denn je in einer Mediengesellschaft. Und weil das so ist, überlagern die Probleme, die vielleicht gar nicht wirklich die relevantesten sind, die grundsätzlichsten, die schwierigsten, trotzdem die Wahrnehmung komplett. Und wir haben im Moment eine einzige Wahrnehmung und die dreht sich im engeren und weiteren Kreis um diesen Giftanschlag in, in Salisbury. Deshalb muss man, um auf deine Frage zu antworten, sagen, das muss erst in irgendeiner Form geklärt kann man fast gar nicht sagen, weil ich, ich glaube übrigens, das wird nie geklärt. Aber es muss irgendwie eine Ebene eingezogen werden, wo man von diesem Thema sich dann wieder lösen kann. Ich hätte mir gewünscht, und ich verstehe auch noch nicht ganz, warum, warum das eigentlich die Schrittfolge so nicht gewesen ist, dass man zumindest abwartet, die internationale Chemiewaffenkontrollkommission arbeitet ja, hat gesagt, von heute an, sie bräuchten noch acht, neun, zehn Tage, um zu belastbaren Ergebnissen zu kommen, was übrigens immer noch schwierig genug wird, weil wir inzwischen weiß ja fast jeder, der politisch interessiert ist, welche Wege eventuell chemische Kampfstoffe aus Usbekistan damals genommen haben, das kann ja heute und wo Geheimdienste unterwegs sind, ist fast alles möglich. Aber ich hätte mir aus ganz grundsätzlichen Erwägungen, die haben auch sehr viel mit unserem Rechtsverständnis zu tun, unser Rechtsverständnis, baut nämlich darauf auf, dass man Beweise sammelt, dass man Motive ergründet, dass man danach zu Schlussfolgerungen kommt, wer der Verdächtige sein könnte und wenn man ihn überführt, resultieren daraus Handlungen. Wir haben das praktisch umgedreht, dieses normale Vorgehen in unserem Rechtssystem, wenn man es ein bisschen drastisch sagt, wir haben den Verdächtigen erschossen und gucken jetzt, ob, ob er überhaupt schuld war. Wir wissen es noch nicht hundertprozentig. Interessant war, dass die Bundeskanzlerin heute gesagt hat, Indizien und Hinweise weisen in eine Richtung. Sie hat bewusst nicht das Wort Beweis in den Mund genommen, sondern Indizien und Hinweise. Das ist mir zu wenig für solche drastische Verschlechterung des Verhältnisses, die jetzt folgt aus dem, was da stattfindet. Weil ich möchte mir eigentlich auch gar nicht, oder mal anders gesagt, wenn jetzt am Ende rauskommen sollte, wird vielleicht nicht, aber theoretisch ist ja möglich, dass die Kontrollkommission sagt, die Spur weist woanders hin als nach Moskau. Ist ja theoretisch noch denkbar. Dann wüsste ich überhaupt nicht, wie das in der Gesellschaft noch erklärt werden sollte, wie das, wenn man dann noch sagt, äh, ja, was sagen wir dann eigentlich? Ich möchte, das, das kann ich mir, äh, da fehlt mir im Moment noch das Verständnis, wie das wiederum über die Bühne gebracht werden sollte. Aber nochmal zurück zu, dem, zu der Situation, die wir haben, weil deine Frage war ja, was könnten die nächsten Schritte sein? Also ich, ich sage mal, dieser Fall, der ja im Moment alle Medienberichte beherrscht, muss in irgendeiner Form eine Fundierung finden und so oder so geklärt sein. Dann wünschte ich mir und das wäre nämlich der nächste Punkt, der dann dringend bearbeitet werden muss, wenn wir überhaupt die Chance haben wollen, wieder ins Gespräch zu kommen dass wir in der Ostukraine einen Weg finden, der basieren müsste auf diesem Vorschlag. Es ist manchmal alles ein bisschen mühsam, ich will das auch nicht auswalzen, aber ohne Ostukraine wird es kein, kein, keine Annäherung im Moment geben können. Krim, glaube ich, kann man noch anders lösen, aber da muss die der Blauhelm-Vorschlag einfach jetzt mal ausgeformt werden. Der könnte einen Weg weisen zu einem Waffenstillstand, der belastbar ist, zu einem Zurückziehen der schweren Waffen, damit wir endlich über auch in der Ostukraine Verhältnisse bekommen, die zumindest aushaltbar sind, sowohl politisch als auch für die Menschen dort. Bei der Krim könnte ich mir noch, das wäre ja der dritte Punkt, alles Vorstufen dafür überhaupt erstmal wieder ins Gespräch zu kommen. Da könnte ich mir vorstellen, Geschichte wiederholt sich nicht, aber wir dürfen aus der Geschichte lernen. Egon Bahr hat uns beigebracht, ich hatte ja das Glück von ihm eine ganze Menge noch lernen zu dürfen, dass als die Grundlagenverhandlung mit der Sowjetunion begann, Ende der 60er Jahre, gab es auch ein quasi unüberwindliches völkerrechtliches Hindernis. Das war die Annexion der baltischen Staaten 1940, die der Westen nie anerkannt hat. hieß auch Deutsch, wir hätten gar nicht über einen Grundlagenvertrag reden dürfen. Da hat Egon Bahr, manchmal bin ich ein bisschen nostalgisch und sage, da fehlt uns, so eine Formate fehlen vielleicht heute auch ein Stück. Da hat Egon Bahr damals gesagt, wir haben zig Probleme, die wir klären müssen. Wir haben ein Problem, was wir nicht klären können, das mit den baltischen Staaten. Also lass uns doch das eine Problem mal zur Seite rücken und über die fünf Probleme, über die wir dringend reden müssen, reden. Und vielleicht finden wir irgendwann in ein paar Jahren für das eine Problem dann auch eine Lösung. Und so könnte ich mir heute halt vorstellen, dass man die Krim-Problematik, die ja zwischen uns steht, hernimmt, in eine Kiste tut, ins Regal tut und zwei Banderolen drauf klebt auf denen steht, der Westen schreibt drauf, erkennen wir niemals an, die Russen schreiben drauf, gehen wir niemals wieder her. Und wir reden über all die Fragen, die wir ohne Russland niemals lösen können. Friedenssicherung, Klimawandel, Terrorbekämpfung, Flüchtlingsbewegung und, und, und. Ich glaube, so müsste man eine Schrittfolge finden, Sch Stück für Stück, ist alles schwierig, braucht viel Vorverständnis daran zu gehen. Ich lasse mich dabei von so einem Lehrsatz von Egon Bar leiten, der mal 2013 aufgeschrieben hat, ihr werdet noch mal lernen, dass nicht Demokratie und Menschenrechte, nicht mal Freiheit, der allerwichtigste Wert, wichtiger, aber nicht allerwichtigste Wert ist. Der wichtigste ist die Erhaltung des Friedens. Lasst euch davon leiten. Und das ist der Punkt, der mich dabei auch leitet. Äh, ich wollte das nur bestätigen und ergänzen, denn Egon Bahr hat sich ja auch noch zur Krim selber geäußert, äh, Drei Wochen vor seinem Tod, mit 93 Jahren, nicht zufällig eine Rede in Moskau, wo er gesagt hat, ähm, er findet, äh, dass, ich muss jetzt sehen, dass ich es einigermaßen wortgerecht hinkriege, dass niemand Schaden nehmen würde, wenn man die derzeitige Situation auf der Krim auf unbegrenzte Zeit respektieren würde. Nicht unbedingt anerkennen, aber erstmal respektieren und die Probleme lösen, die im Moment noch dringender sind, also genau das, was du sagst. Und er hat dort auch gesagt, eigentlich seine alten Prinzipien verhandeln ohne Vorbedingungen, die Interessen des Anderen wahrnehmen. Heute gelten ja eigentlich bei der NATO die russischen Interessen von vornherein als illegitim. Und äh, nicht Abschreckung, sondern äh, tatsächlich äh, Entspannung und das ist als wäre es alles nie gewesen verkehrt worden und man, man muss sich fragen, aus, aus welcher Motivation heraus eigentlich. Also äh, auch mit, diesem, mit dieser Giftgeschichte frage ich nach der Motivation, warum sind plötzlich so viele Länder auch in Europa, bevor wirklich handfeste Beweise vorliegen, so dringend darauf aus, mit Großbritannien solidarisch zu sein, dass uns gerade bewiesen hat, dass Europa ihnen nicht sonderlich nah ist. Also wenn wir noch dürfen, ich will da noch mal anknüpfen, ich darf noch. Ich wollte auf dem Pfad nochmal, weil wir wollen ja auch gemeinsam überlegen, was man im Moment vielleicht nicht richtig macht oder was man besser machen könnte. Ich war übrigens bei der Rede in Moskau dabei, als die egon war gehalten hat. Das war sowieso eine Sternstunde. Der alte Egon hat übrigens gleich gesagt, zu uns hört genau zu viele Reden, werde ich nicht mehr halten. Also er dachte schon, wir dacht, hofften auch, dass das noch Jahre geht, aber er hat uns schon darauf hingewiesen. Übrigens, dieses Co-Referat hat Michael Gorbatschow gehalten. Und das war, das war schon was, die beiden so viel geballte Lebenserfahrung auf einem Podium, zu sehen und sie haben flammend, wirklich, flammend die beiden alten Herren, dieses Thema im Mittelpunkt muss der Friedenserhalt stehen, besprochen und und dargestellt. Ich wollte aber nochmal zurückgehen auf das, wo wir vielleicht noch Honig draus saugen können. Du hast Daniela eben darauf hingewiesen, wie seinerzeit in 60er Jahren die Vorgehensweise war, ohne Vorbedingungen. Egon Barr hat unter anderem uns auch erzählt, wenn wir mit den heutigen Randbedingungen die heute gesetzt werden, ehe man mit Putin zum Beispiel redet, wenn die damals schon gesetzt worden wären, hätten wir mit Prezhnev kein Wort reden dürfen. Weil die Frage, erst alle Menschenrechte einhalten, erst dieses einhalten, das gab es nun bei Prezhnev wirklich nicht. Und trotzdem haben wir nicht nur geredet, sondern wir sind in Verhandlungen sogar getreten. Wir haben Verträge miteinander geschlossen. Und da ist für mich was ganz handlungsleitendes liegt in drei Worten. Das Prinzip, was Egon Bahr mit Willy Brandt ausgearbeitet hat und 1963 in Tutzing. man muss sich mal vorstellen, Höhepunkt des Kalten Krieges, Mauerbau, Kuba-Krise, danach kam noch die Besetzung der Tschechoslowakei. Das würde heute alles zu einer Eskalation von Sanktionen äh, führen. Wahrscheinlich gäbe es gar nicht so viel Diplomaten, die man ausweisen könnte. Damals hat Egon Bahr, quasi paradox gedacht und gehandelt, weil er gesagt hat, wenn wir die Schraube weiter drehen, kommt der dritte Weltkrieg immer näher. Und hat, das Paradoxe besteht darin, dass er damals angeboten hat, Wandel durch Annäherung. Und meine Damen und Herren, in diesen drei Worten, selbst in der Wortstellung, liegt ein ganzes Programm. Nicht Annäherung durch Wandel, sondern Wandel durch Annäherung. Das heißt, wir stellen erstmal keine Vorbedingung, sondern... Wir wollen uns einfach annähern. Und dann können wir mal sehen, ob ihr vielleicht am Ende die, die Gesellschaftsentwürfe, die wir haben, reizvoll findet oder nicht reizvoll findet. Heute machen wir es umgedreht. Wir sagen, erst müsst ihr euch komplett wandeln. Ihr müsst genauso werden wie wir, dann können wir uns annähern. Und diese, diese Größe, die damals in diesem politischen Programm lag, das, davon sind wir heute auch in der Denke weit entfernt. Helmut Kohl, mit dem ich ja nicht so übereingestimmt habe, hat mal vor seinem Lebensende gesagt, als in irgendeiner so Diskussion es darum ging, wir sind ja alle ein bisschen nostalgisch, dass Politiker früher größere Entwürfe im Kopf hatten oder überhaupt spannender waren. Und dann hat er gesagt, vielleicht ist der letzte Krieg zu lange her, dass, dass so eine Lebensläufe gar nicht mehr. Die entstehen nicht aus dem Nichts heraus also, und dann muss man ja wirklich sagen, die Einsichten, die Herbert Wehner, Hans-Dietrich Genscher, Helmut Kohl, Willy Brandt geeint haben, war wirklich noch die Einsicht, Frieden ist das alleroberste Gebot, da geht nichts drüber und dann lassen wir alle fünfe gerade sein, sage ich mal, im Vergleich dazu und ich glaube, dass dieser Satz, dass der letzte Krieg zu lange her ist, vielleicht überlegenswert. Ich befürchte das manchmal, dass das so ist. Ich bin am Nachdenken darüber, in welche Richtung der Wandel durch Annäherung gehen sollte. Ich darf jetzt ergänzen, dass ich mit Egon Bar wenig zu tun hatte. Ich durfte ihn trotzdem kennenlernen. Das ist aber eine andere Geschichte. Und ich habe aus gegebenem Anlass in den letzten Wochen die Erinnerung von Valentin Falin wieder aus dem Buchegal geholt. Der, der sehr von der anderen Seite her respektvoll über die Geschichte gesprochen hat, weil es natürlich wahr ist, dass man keinen Krieg wollte, das ganz klar war mit der Atombewaffnung und, und dem Versuch in, in Zeiten wie den 70er und 80er Jahren über Krieg zu spekulieren, dass das das Ende ähm, möglicherweise der, der Zivilisation, der Menschheit sein könnte. Aber es war auch immer klar, dass dieser vom Westen her Wandel durch Annäherung natürlich gedacht war, dass das reiche, demokratische, kapitalistische Ausland das bessere ist und die andere Seite sich öffnen und wandeln sollte, was auch natürlich eine klare, interessensgeleitete Politik war. Sie war zweifelsohne klüger, gebildeter und auf mehr Respekt begründet als heute. Aber nicht umsonst ist das Ergebnis umstritten. Nicht umsonst sage ich, was ich bedauere, dass Gorbatschow in dem heutigen Russland, aus Gründen, die man erklären kann, nämlich dass diese Politik mit einem Fiasko für die Sowjetunion und Russland auf lange Zeit endete, er ist nicht populär. Dass, dass diese Politik hat ähm, aus Sicht der Bevölkerung, äh, der Menschen, mit denen ich jetzt zusammen lebe und arbeite, zu einem Fiasko geführt. Aber einig sind wir uns absolut. Es ist begründet gewesen auf Respekt, auf dem Willen, den Frieden zu erhalten und vor allen Dingen auf, auf der Grundlage von Verständigung. Ich behaupte ja, ähm, dass mit dem, dem Wegfall der Mauer nicht, wie Valentin Falin gesagt hat, sich der Horizont erweitert hat. Sondern auf einmal hat man festgestellt, es gibt keine Mauern mehr. Der Kapitalismus hat gesiegt. Und was machen wir denn jetzt mit unserer wunderbaren Rüstungsindustrie? Wir sagen inzwischen wieder FDP-Politiker, man braucht einen äußeren Feind, wenn man an der Rüstungsspirale weiterdrehen will, na, da haben wir doch den Grund, warum das jetzt passiert. Und mich beunruhigt derzeit, weil wir ja in der Rosa-Luxemburg-Stiftung sind und man kann ja auch mal über eine Frau sprechen, Rosa Luxemburg hat vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges schwer davor gewarnt, dass Leute bitte nicht aufeinander schießen sollten, vor allen Dingen die Arbeiterinnen und Arbeiter, nicht auf die französischen Arbeiterinnen und Arbeiter. Und Sie ist dafür verhaftet worden in Frankfurt am Main natürlich. Der Punkt ist einfach, die Interessenslage bei Machtfragen auf der Welt, bei Profitfragen und vor allen Dingen auch bei der Verteilung des Reichtums hat sich aus meiner Sicht nicht so wesentlich geändert. Und wenn ich sehe, wie im Augenblick an dieser Feindbildfrage gedreht wird, passiert was? Die Interessen der Bevölkerung in beiden Ländern geraten uns völlig aus dem Blick. Hier in Deutschland wollen die Leute kein Hartz IV, sie wollen eine bessere Sozialpolitik, sie wollen weniger Rüstung, sie wollen keine Rüstung in Krisengebiete, sie wollen Leben und ihre Kinder großziehen. Ich darf an dieser Stelle sagen, ich bin fest davon überzeugt, dass das in Russland derzeit auch so ist. Aber darüber denken wir keinen Tag nach. Und ähm, wir haben aus meiner Sicht die Notwendigkeit, äh, eine Konfliktlösungsstrategie, im Übrigen eine präventive auch zu entwickeln. 2009 gab es einen Vorschlag von Lavrov, Wer dem gefolgt worden im NATO-Russland-Rat, nämlich eine, eine Konfliktlösungsstelle, wo man sich sofort, wenn irgendwo eine schwierige Fragestellung auftaucht, trifft und auf diplomatischer Ebene miteinander redet, sagen kluge Diplomaten, wäre Ukraine-Krise in der Form überhaupt nicht möglich gewesen. Und ich denke, es ist das Gegenteil passiert. Die zivilen Strukturen, KSZE, davon war die Rede, aber OSZE, wäre die Weiterführung, ist nicht ausfinanziert. Wir haben regelmäßig darüber geredet, die Beobachter, die zivilen Kontrolleure, die Monitoring-Gruppen aus dem Europarat haben kaum Möglichkeiten, Geld zu bekommen durch die Politik ihrer der, der Mitgliedsländer. Also zivile Kontrolle und Zusammenarbeitsgruppen müssen finanziert werden, zivile Zusammenarbeit muss verstärkt werden und da treffen wir uns wieder. Tatsächlich, es geht nicht ohne Begegnungen, es geht nicht ohne Austausch, es geht nicht ohne Wissenschaftsaustausch, ohne Studierende, ohne Zusammenarbeit auch in der Wirtschaft. Das beklagen viele kleine und mittlere Unternehmen in beiden Ländern. Also diese Verbindung werden wir nur bekommen, wenn wir das Interesse der Bevölkerung wieder in den Blick bekommen und nicht das Interesse derjenigen, die im Augenblick den Vorteil von dieser Politik haben. Und das sind nicht die Menschen in Moskau, in Irkutsk und auch nicht in Baku, in, in, in, in Ufa, in Bashkortestan, wo ich jetzt hinfahren werde zu einer Konferenz. Das sind Interessen anderer Leute. Man konnte ja trotzdem nicht umhin, und ihr habt es ja mit der Überschrift für diese für diese Veranstaltung, für diese diskussion auch gemacht, also über Putin zu reden. <lacht> äh, äh, es ist immer die Frage, ob man, also, ob, ob man sich selber eigentlich auch in die sozusagen in die ähm, in diese Art und Weise der Diskussion begibt, indem man das dann auch selber geradezu immer wieder perpetuiert. Äh, du hast in einem interessanten Artikel, der aber, glaube ich, nicht noch nicht veröffentlicht worden ist, mal die Frage gestellt, äh, wieso wir eigentlich jetzt nicht weiter, also wieso man jetzt nicht eigentlich schon anfängt, mal weiterzudenken, was nach Putin kommt. Halt, ist warte, auf warte, auf der warte. Seite warte ich der, der Rosa-Luxemburg-Stiftung veröffentlicht beim Deutsch-Russischen Forum. Ähm, was nach Putin kommt. Aber äh, da wäre ja trotzdem die Frage zu stellen. Ich meine, Putin steht ja. Äh, wenn man jetzt mal mit Jelzin gleich. Naja, ich meine Jelzin, also weil äh, Matthias äh, Brezhnev, mit dem hätte sonst keiner geredet, mit Jelzin hat man ja geredet. Ich meine, das war ja nun ein ganz anderes Kaliber an Schrecklichkeiten als äh, als Brezhnev. Das muss man schon sagen. Das, das, da gab es eine andere Interessenslage. Außerdem war der Mann sozusagen anders handelbar. Putin hat ja das Politische wieder ermächtigt. ist jetzt mal egal, ob einem das gefällt oder nicht. Er hat es wieder ermächtigt, er hat es auf seine Seite gezogen, er hat, sich überhaupt, er hat überhaupt dieses Land erst wieder politisch geführt im Gegensatz zu seinem trinkenden Vorgänger. Aber trotzdem die, trotzdem die Frage, wird man nicht eigentlich auch ein bisschen irre im Kopf, wenn man sich einerseits für bessere Beziehungen und und und alles einsetzen muss, andererseits und immer wieder den Satz sagen muss, ich bin auch nicht mit allem einverstanden, was Putin macht. Also was ihr glaube ich jetzt heute Abend alle drei schon mal so in etwa gesagt habt, wird man, also ähm, gibt, es, gibt es da eigentlich einen Weg, ähm, das eine zu tun und das andere aber zu lassen? Zuallererst bin ich mit, durchaus nicht mit allem einverstanden, was die deutsche Bundeskanzlerin für Politik verkauft in den letzten Jahren. Und das, obwohl ich Bürgerin der Bundesrepublik Deutschland bin oder vielleicht auch deshalb. Und ich versteh, äh, versuche in Russland und wir versuchen das mit unserer Arbeit, im Übrigen glaube ich alle drei, auf verschiedene Art und Weise zu verstehen, warum die Bürgerinnen und Bürger von Russland dann einen solchen Präsidenten schätzen und sie das tun sie ganz offensichtlich. Ich halte die Wahlergebnisse nicht für übertrieben und ähm, dazu gehört tatsächlich äh, immer äh, deutlich zu sagen, wer welches Interesse hat und welche Art von Politik welchem Interesse dient. Und man muss ganz klar sagen, dass Putin, als er 99 Präsident wurde, und dann war er mal kurze Zeit Ministerpräsident, tatsächlich genau das geschafft hat. Er hat die Oligarchen, die das Privateigentum, sage ich mal, dem Staat weggenommen haben nach dem Zusammenbruch der Sowjetarmee, alles Leute aus der damaligen Partei und Jugendelite als Oligarchen versucht rauszudrängen aus der Aktivität. Politik und hat versucht, das Primat der Politik wiederherzustellen und gleichzeitig dem Land administrative und politische Strukturen zu geben. Und daraus ergab sich auch eine Wiederherstellung eines Alltags, einer Grundversorgung der Leute, nachdem wir Armutszahlen hatten von 143 Millionen, waren 1999, 39 glaube ich, Millionen Leute arm, offiziell arm. Jetzt sind es noch 15, es ist immer noch viele. Und es gab aber wieder für die Leute... Etwas Geld auf der Arbeit. Es gab eine planbare Zukunft für Familien auf einem bestimmten Niveau. Die, die Willkür und die völlige Unsicherheit, die völlig, das völlige Vakuum in der Gesellschaft wurde überwunden durch, in zehn Jahren. Und dieses Vertrauen, ein Land aus der Krise herauszusteuern, das ist im Augenblick das größte Guthaben, was, was Putin hat, weil wir haben seit 2008 und zwölf jetzt wieder Krisen. Es ist eine, eine soziale Spaltung in diesem Land, die viel größer ist, noch viel größer und tiefer, als wir uns das in Deutschland vorstellen können. Und diese Aufgabe ist nicht gelöst. Aber das das Votum der Bürgerinnen und Bürger muss uns beschäftigen. Das hat damit zu tun, dass Sie diesen Zustand, der jetzt da ist, zunächst einmal für erhaltenswert halten und dass Sie der Auffassung sind, dass dieser Präsident, im Unterschied zum Zaren Jelzin, so nennen Sie ihn nämlich vorher, der Sie blamiert hat, Ihr Land wieder repräsentiert. Aber ist doch trotzdem, ich meine in Russland das sinken war eine Erklärung. ja nun doch seit Jahren die Realeinkommen wieder. Das ich glaube, die Zahl der als arm geltenden Menschen beträgt 21 Millionen. Das ist jetzt auch nicht äh, so wenig. Also hält denn das? Hält das? Das ist die Frage. Wir haben äh, linke Analytiker, die derzeit sagen, Putin hat exakt noch ein Jahr, das ist eine Behauptung, eine zugespitzte, äh, um auf die sozialen, auf die zu, sich zuspitzenden sozialen ähm, Widersprüche im Land zu reagieren. Sprich, das Realeinkommen muss erhöht werden. Die Kaufkraft ist ja gesunken durch die Abwertung des Rubels. Ähm, die wir müssen. Es muss mehr staatliche Umverteilungspolitik äh, wieder stattfinden. Es müssen Renten stabilisiert, Einkommen äh, stabilisiert, Mindestlohn muss tatsächlich allen gezahlt werden. Den gibt es, aber der wird bei weitem nicht allen Leuten gezahlt. Schon, das ist, es gibt einen großen grauen Arbeitsmarkt. Vor allen Dingen der gefüllt ist durch Migranten. Ähm, das muss muss angefangen werden, es muss vor allen Dingen wieder angefangen werden, Investitionen in die Wirtschaft, in Infrastruktur, in einen ökologischen Wandel zu machen. Und das sind Aufgaben, die stehen tatsächlich hammerhart. Und da ist nicht klar, wohin das steuert. Nur keiner kann Interesse daran haben dass die Lebenssituation, die Wirtschaftssituation und damit auch die soziale Sicherheit in einem riesigen Land wie Russland in Frage gestellt ist. Wer Interesse an der Destabilisierung Russlands hat, macht Politik auf Kosten der Bevölkerung. Und deswegen ist Sanktionspolitik falsch, ist Abgrenzungspolitik falsch, sind geschlossene Grenzen falsch. Deswegen brauchen wir Verständigung, Austausch und das heißt auch eine vernünftige, äh, einen vernünftigen Wirtschaftsaustausch und eine vernünftige Politik des Miteinanders. Ähm, Daniela, ich denke nochmal an das, was du vorhin gesagt hast in Bezug auf Zivilgesellschaft hier und ähm, wenn die einen das nicht können, dann, dann, dann, dann muss, es aus der, muss es von den anderen kommen, aber wir sind uns ja wahrscheinlich mit den Russen gar nicht so unähnlich. Wenn es ausreichend Stabilität gibt und das Versprechen, dass das so hält, dass da von außen nicht viel einbricht, dass es nicht schlimmer wird, dann sind wir ja eigentlich auch immer bereit, das Gleiche oder ähnlich, oder bei dem zu bleiben, was wir haben und nicht, und nicht groß darüber nachdenken zu wollen, was wir vielleicht kriegen könnten. Aber wenn du, also wenn du versuchst, also was dazu zu so sagen, Die Zeit, eine Zeit nach Putin, wenn man es sich denn wünschte, und ähm, wäre noch die Frage, ob man es wünscht, aber wenn man es sich denn wünschte, ähm, wird, ist das eher eine bedrückende oder bedrohliche Vorstellung? Also, nur ist ja Putin gerade erstmal wieder gewählt worden. Vielleicht sollten wir erstmal nachdenken, ja. was die Zeit mit Putin jetzt bringt, als dass wir. <lacht> <lacht> Und da. Bin ich natürlich auch beunruhigt, dass es offenbar im Lande nicht gelingt. Die, und das würde ich gar nicht jetzt immer nur auf Putin, der hat ja doch wohl auch noch eine Mannschaft und so eine Art Regierung um sich. Ähm, also dass es offenbar nicht gelingt. Ähm, diesen Sprung zu machen aus der Abhängigkeit auch vom Öl, von den Bodenschätzen, dass es nicht gelingt, die Wirtschaft wirklich zu modernisieren, äh, mit der Korruption fertig zu werden. Wenn man heute wieder Details hört, was da bei diesem Brand äh, in Sibirien passiert ist, da stehen einem ja die Haare zu Berge. Offenbar ist da auch, also weiß nicht, ob es stimmt, habe sowas gehört, aus Korruptionsgründen an den Brandschutzdingen eingespart worden. Also bestimmte Dinge sind da einfach nicht so organisiert, wie man, wie das einfach sein müsste. Und ähm, äh, ja, offenbar reicht da die Kraft nicht. Und äh, dennoch äh, haben wir ja mit unseren sogenannten, wenn ich schon immer das Wort Strafmaßnahme höre, das hat so was Unglaubliches, wie von einem Erziehungsberechtigten, der ein Kind bestraft. Und ich frage mich, welche deutsch-russische Geschichte bringt uns eigentlich, in dieses Amt des Erziehungsberechtigten Russlands gegenüber. Ja, und dennoch, gerade weil man so mitfühlt, wünscht man sich natürlich, dass da äh, manches also transparenter ist, dass das, was auch schon mal angesagt war, nicht, also. Äh, ähm, Pierre Stroika und Glasnost, dass man mal anknüpft an Dinge, die man schon hatte, dass Gorbatschow gesagt hat, also äh, die Sowjetunion braucht Demokratie wie die Luft zum Atmen, ähm, dass man auch an solchen Fragen anknüpft, dass man nicht so sehr auf Nationalismus setzt. Ich habe gesehen, äh, wie Putin, nachdem er gewählt war, auf diese Bühne kam und Russland, Russland rief, aber ja, Macron hat auch Viva la France gerufen und was Trump ruft, das wollen wir schon gar nicht mehr hören. <lacht> ähm, äh, also ähm, man wünschte sich sehr, dass da äh, diese nationalistischen Töne, dass es nicht nach rechts geht, dass die Korruption endlich in den Griff bekommen wird, äh, dass man toleranter ist gegenüber äh, anders. Sexuell orientierten, das scheint ja doch alles recht konservativ zu laufen, wobei ich weiß es nicht genau. Ich weiß, mein Problem ist auch, ich bin nicht so oft da im Lande, ich weiß immer nicht, welchem Putin-Bild muss ich denn glauben. Also unsere Med Medien äh, vermitteln ja nur das Bild des Hackers und Dopers und äh, also, äh, wenn man dann selber recherchiert, stellen sich viele Fragen. Also, ähm, sicher müsste gerade aus der Zivilgesellschaft diese Fragen gestellt werden, also ich würde zum Beispiel als Journalistin jetzt auch fragen wollen, man sagt Putin soll mehr zur Aufklärung dieser Gastgeschichte beitragen. Ich würde jetzt und Maas, unser neuer Außenminister, der ja auch mal Justizminister war und eigentlich weiß, was eine Unschuldsvermutung ist, bevor bevor nicht Beweise vorliegen, ich würde ihn fragen wollen, welche Fragen sind denn jetzt zu klären? Also wenn jemand sagt, wir waren es nicht, wir haben nach dieser Chemiewaffenkonvention auch keine Chemiegase mehr, welche Fragen sind denn dann noch offen? Warum sagen denn die Journalisten oder unsere Regierung nicht welche? Sicher sind welche offen, aber das kann man doch mal aussprechen. Und das, müsst, das wünschte ich mir dann auch mehr von meinen Kollegen in den Medien. Ähm, ja, ich will noch mal dazu mit reingehen, die Diskussion ist ja auch dadurch tatsächlich nicht ein, einfacher geworden. Bleiben wir mal bei der Mediendemokratie. Dass, die, dass da ja jetzt zu lesen ist, guckt mal, jetzt haben die Russen im Bundestag zwei Fraktionen zum Freund. Hm? Die AfD und die Linke. Ähm, das heißt, es, also, äh, in der Diskussion hat man, hat man sich ja sozusagen vieler Dinge entweder zu erwehren oder argumentativ so weit nach vorne zu gehen, um zu sagen, da bestehen aber schon große Unterschiede. Darf ich noch mal? Ihr seid mir zu schnell oder ich bin vielleicht schon zu alt. Ähm, ja, die, ich vergesse ich auch nicht. Aber ich wollte nochmal, wir waren ja eigentlich glaube ich noch nicht durch mit dem Thema, ist es eigentlich schwer, ist es ungehörig, ist es eigentümlich für Leute, die, und dann sind wir fast schon bei der AfD, die für Russland sich einsetzen, die versuchen Russland zu verstehen, die Russland mögen, trotzdem an manchen Stellen auch Distanz zu bewahren oder sich oder auch mal zu sagen, das ist nicht mein Ding, was da läuft. Ich finde eigentlich, dass das nicht schwierig ist, wenn wir dabei mit uns ehrlich bleiben und versuchen, mit den Russen ehrlich zu bleiben. Ich glaube, wir haben einen Fakt kolossal unterschätzt in den letzten 30 Jahren. Das ist was Gesellschaftspsychologisches. Und jetzt, das erntet, Putin erntet das immer noch. Wir haben, es gibt diese alte Taxifahrergeschichte aus Moskau unter Jelzin, die da hieß, unter Brezhnev haben wir wirklich bescheiden gelebt. Also ein russischer Taxifahrer sagt das klarer. Das will ich jetzt hier nicht machen. Aber im Weltraum, im Sport, beim Militär, da waren wir spitze. Das hat uns schon ausgefüllt innerlich, stolz. Jetzt in der jelzin leben wir wieder so beschissen und sind gar nichts mehr. Nirgendwo mehr. Es gibt uns praktisch nicht mehr. Dieses Vakuum, diesen Identitätsverlust eines Supermachtstatus, der weg war, den hat Wladimir Putin Stück für Stück wieder aufgefüllt. Und das hat Russen stolz gemacht. Und zwar. Man kann bis hin zu liberalen Russen. Da, da trifft man kaum jemanden, der diesen Bedeutungszuwachs, den Russland auf der Weltbühne jetzt ganz klar wieder hat, ob geliebt oder ungeliebt, aber ein Bedeutungszuwachs, der ist erstmal, der wird geschätzt und das dürfen wir hier nicht nicht äh, nicht außer Acht lassen. Das ist ein Teil seines Wahlerfolges. Dann gibt es bei der Wahl, glaube ich, einen zweiten Punkt. Übrigens. Wenn du fragst, ist es schwierig, sich zu, auch an manchen Stellen zu sagen, nein, es ist nicht mein Ding, ich, ich habe ganz direkte Bezüge, dass ich sage, diese Erschwernisse für zivilgesellschaftliche Organisationen betreffen uns auch in unserer Zusammenarbeit. Und ich finde es teilweise schon hanebüchen, dass, wie ich finde, ehrliche, ernstzunehmende Menschen plötzlich mit so einem Stempel versehen werden, was ja auch ein Stigma ist. Das, ich finde immer, wenn es gesellschaftlich schwierig wird, sollte man Mut zur Zivilgesellschaft haben und keine Angst vor der Zivilgesellschaft entwickeln. Das hilft nie. Das hilft zumindest meistens nicht lange. Aber die Frage nochmal zurück, wie Putin jetzt dasteht, ich gebe den alten Spruch, dass wir noch lernen werden, dass er liberaler ist als 80% Prozent seiner Landsleute. Das nehmen wir im Moment nicht so wahr. Aber wir werden es wahrnehmen, wenn eventuell ein anderer Präsident mal da ist und vielleicht wird es wieder diesen üblichen Effekt geben. Ach, das war doch so schön damals noch. So ungefähr mit dem konnte man reden. Weil im Moment ist die Stimmung so nationalistisch in Russland. Wenn heute Putin von Baum fahren würde und es würde Neuwahlen geben, würde mit Sicherheit kein uns näher, sage ich mal, uns näherer Präsident die Wahl gewinnen. Weil auch in Russland gibt es genügend verrückte Tendenzen und ich sage mal als evangelischer Christ wenn es auch mal um Distanz geht, die russisch-orthodoxe Kirche, ich respektiere sie. Aber ich würde mal sagen, 90 Prozent ihrer Ansichten sind wahrlich nicht meine. Und sie ist die Staatskirche, das darf man nicht vergessen, das ist sie wieder geworden. Also es gibt schon Punkte, die mich aber nicht davon abhalten, weil ich sage mal, wir haben Unterschiede mit China, wir haben... Man braucht ja jetzt nur nach Amerika gucken. Ich meine, das, das Phänomen ist ja nicht der Donald Trump, das Phänomen ist, dass er gewählt worden ist. Also gibt es in der Gesellschaft Dinge, die eigentümlich sind, vorsichtig formuliert. Und deshalb sage ich, das alles darf uns nicht, das soll uns weder innerlich beschweren, dass wir Unterschiede sehen. Ich lebe übrigens sehr gerne in diesem Deutschland, wie es ist, mit allen Schwächen, die ich sehe. Ich lebe hier trotzdem sehr gerne, weil ich vieles sehe, was mir auch passt an, an Lebensentwürfen. Und trotzdem, ich habe das alles, was ich jetzt mache, gemacht, weil ich an die Nächste und Übern, ich habe vier Kinder, also vier Töchter und eine Menge Enkel und möchte gerne, dass die eine Chance haben, dasselbe Glück, was wir hatten, 60, 65 Jahre in Frieden zu leben, vielleicht auch in Frieden zu leben. Und dann kommt wieder Egon Bar, ob wir in Frieden leben oder nicht, in Europa hängt von unserem Verhältnis zu Russland ab. Ein Frieden gegen Russland wird es nicht geben und das ist das, was mich bei allen Unterschieden trotzdem antreibt. Das ist in jedem Fall so und äh, wir, wir kennen uns gut genug, dass ich jetzt sagen kann, das wünsche ich mir für meine äh, vier Kinder, fünf Kinder in der Familie und Enkel. Auch Und das wünschen sich ja auch die Russländer und die Russländerinnen. Das ist keine Frage, das ist die wichtigste Frage. Aber ich möchte zurückkommen auf, ähm, auf das, was wir sehen und was wir sehen wollen, sollen. Ich glaube ganz viel, was mit der Kritik an russländischen Verhältnissen zu tun hat, mit der Schärfe der Analyse, mit der ähm, auch Herablassung, Erziehungsberechtigte hast du gesagt, ähm, gegenüber Russland, also der europäische, der deutsche Maßstab, ist der, den wir anlegen. Und das hat ganz viel mit unserem Dasein hier in diesem Land zu tun. Und ganz vieles von dem, was sich dort abspielt, spielt sich hier auch ab. Es spielt sich nur anders ab. Es sieht besser aus. Ich sage mal, es riecht besser. Und ähm, man sieht die Armut äh, inzwischen auch. Aber ähm, ganz klar ist für, für mich an dieser Stelle... Wir legen unterschiedliche Maßstäbe an. Bei den Bildern, bei den Begriffen Korruption, bei den Begriffen Demokratie, bei den Begriffen Zivilgesellschaft. Denn ähm, aus meiner Sicht ist dieses Land, in dem wir leben, auch ein ungerechtes Land. Die, ähm, wenn wir sehen, was Bildungsverteilung, Bildungswege und Bildungserfolge sind. Ich lebe auch hier gern mit meiner Familie im Frieden. Aber ich weiß, dass wir... Ähm, dass wir ähm, wie heißt das, privilegiert sind. Ich bin, ich bin privilegiert. Meine Kinder leben als Privilegierte. Und solange ich das nicht für die Menschen, die neben mir und mit uns in einer Stadt leben, auch einfordern kann, solange ich nicht weiß, dass es eine Chance gibt auf mehr Gerechtigkeit, finde ich, dass die Politik falsch ist. Und genau das ist mein Maßstab übrigens auch im Verhältnis zu Russland. Ich kann sehr gut sagen, dass eine Politik, die nicht dafür sorgt, die Armut zu beseitigen, dass sie falsch ist. Und da ist es mir wurscht, ob ich in Deutschland die Regierung kritisiere oder in Russland die Regierung kritisiere. Ich weiß sehr wohl, dass die Folgen solcher Kritik für Deutschländer und Russländer sehr unterschiedliche sein können. Das ist wohl so. Aber das gibt uns nicht das Recht, dort mehr zu verlangen und strengere Maßstäbe anzulegen, als wir sie bei uns selbst anlegen. Und vielleicht ist das ja auch ein Stück... Ähm das Geheimnis, dass wir zuerst mal überlegen, was haben auch wir in diesem Land an Nationalismus befördert, was haben wir im Zusammenhang mit der NSU aufgedeckt, was haben wir im Zusammenhang mit der, mit der Entwicklung der letzten Jahre an einem Ruck nach rechts in der, in der Gesellschaft durch das Folgen von CDU, CSU auf die Themen der AfD für eine Entwicklung bekommen. Was haben wir mit einem Bundespräsidenten Gauk, der von mehr Verantwortung in, Deutsch, in der Welt, Deutschland muss wieder Verantwortung übernehmen, das hieß militärische Verantwortung übernehmen, das heißt Großmacht nachdenken, denn wir haben hier Frieden, aber die Kriege haben doch völlig woanders auf der Welt stattgefunden, die Kriege, die uns am Ende nützen in der Konsequenz, uns als Bürgern hier. So, und sich dagegen zu wehren, gegen so eine Art von Privilegierung, das versuche ich in meinem Kopf nicht abzuschalten und das versuchen wir in der Analyse, in der Arbeit, in solidarischem Handeln, in der Unterstützung genau der Zivilgesellschaft in, äh, in Russland, die sich in einer, in, einer, in einer schwierigeren Lage befinden, als Vereine, als Verbände, als soziale Vereine, als Selbsthilfegruppen, ähm, als Rechts ähm, wie heißt das, Bürgerrechtsgruppen, das versuchen wir ähm, zu unterstützen und damit, finde ich, äh, unterstützen wir auch diesen Geist bei uns selbst. Also ich denke, wir sind da nicht besser, wir sind in einer anderen Situation und für meine Begriffe erfordert es auch Gerechtigkeit aus der Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg, der, der Befreiung Deutschlands durch die Sowjetarmee und Gerechtigkeit aus der Zeit nach dem Fall der deutschen Mauer, an dem die sowjetische Politik beteiligt war und den Nachteilen, den die Bürger der Sowjetunion und der späteren Russlands davon hatten, dass wir aus, aus Gründen der Gerechtigkeit hier zumindest sehr maßvoll sind in unserer Kritik. Das heißt, man kann sich Russland nicht nähern, gegenwärtig ohne Putin mindestens zu respektieren, mindestens das? anzuerkennen, was, ähm, was mich hin und wieder wundert, ist ähm, dass was ich mal die also das, das Reden über ähm, ein gemeinsames Sicherheitsbündnis, eine gemeinsame Friedensordnung und ähm, dass damit notwendigerweise einhergehende Reden darüber, dass, dass man die NATO, also dass, dass eine Einbindung Russlands in die NATO notwendig wäre da kommt man doch auch in Schwierigkeiten. Ich meine die NATO, wir haben, äh, wir, äh, wir haben Diskussionen in der Vergangenheit geführt über dieses Militärbündnis, darüber, ähm, äh, ja, was es alles anrichtet oder eben auch nicht anrichtet und jetzt ist sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner für für ein gemeinsames Sicherheits äh, also für, eine, für eine Friedensordnung die Stärkung eines Militärbündnisses. Also jetzt, das ist nochmal die Frage, wird man da nicht ein bisschen irre im Kopf? Kerstin hat gerade gesagt, wir haben die AfD nicht abgearbeitet, das stimmt. <lacht> die hätte ich auch mal aufs Rekets gebracht. Dann. <lacht> Vielleicht mit einem, einem Satz, äh, ist aber nur meine, ich sag mal, fast persönliche Meinung. Ich bin ja öfter mit Kollegen der AfD konfrontiert, weil wie gesagt, die sind ja in Sachen Russland relativ aktiv und ich ich sage mal, mein Eindruck ist, ich will niemanden, keinem Menschen würde ich irgendwas von per se und von vornherein Unlauteres unterstellen, aber was ich wahrnehme aus diesen Debatten ist, dass die Vorliebe etlicher Kollegen der AfD nicht äh, dem russischen Volk, den russischen Menschen, der russischen Kultur oder was auch immer die äh, gilt, sondern eher dem durchaus autoritären äh, Regierungsform vom Präsidenten. Das finden sie sehr prickelnd und das ist ihnen durchaus nah. Und deshalb wäre ich vorsichtig, weil ich bin prinzipiell der festen Überzeugung, dass Bewegungen, die auf Protektionismus, auf Abgrenzung, auf Nationalismus setzen, können per se nicht Freund anderer Völker sein, weil das verbietet sich von sich heraus. Wenn man also sagt, ich, Först, ich, egal welches Land das ist, Sagt das ja, alle anderen können, sind da nicht gleichrangig, sind nicht gleichberechtigt, gehören da nicht dazu. Und deshalb bin ich ganz, ganz skeptisch, dass da sehr viel Liebe und, und Völkerverständigungswille dabei ist, sondern glaube wirklich, das ist der äußeren Form geschuldet. Und ich würde mir schon wünschen, dass die Linken in dieser Gesellschaft, ich sage es jetzt mal in Summe, alles, was in irgendeiner Form links fühlt und denkt, ganz stark und bewusst. Ich weiß, dass das an manchen Stellen sehr schwierig im Moment ist. Eins nicht vergisst was, ver, vergisst, was immer zur Seelenlage des Linksseins gehörte, nämlich den Internationalismus. Und ich wünschte mir, dass wir das auf jeden Fall pflegen und hegen, wo es immer geht. Der Wunsch wäre ja auch, dass wir das äh, vielleicht weiter vermitteln in die Parteien, in denen wir Mitglied sind, ähm, weil auch aus der Geschichte heraus gibt es ja durchaus gemeinsame Traditionen, man ist dann unterschiedliche Wege gegangen, aber ich denke, da kann man doch anknüpfen. Ähm, ich würde gerne nochmal ähm, zurückkommen genau auf, auf, diese, auf diese Frage mit den Freunden. Im Bundestag, hast du gesagt, gibt es zwei verschiedene Freunde Russlands. Ich persönlich ähm, sage für mich, ich bin als Mensch ähm, keine, die jetzt sagt, ich bin eine Deutsche. Deutsch ist meine Muttersprache, aber ich habe natürlich lange Zeit in der Sowjetunion studiert, habe immer, seit ich denken kann, irgendwie Russisch gelernt, russische Lieder gesungen, ähm, russisch gesprochen und dort gelebt. Ich habe Verwandte, deren Muttersprache äh, russisch ist und war. Und ähm, ich habe einen Teil von mir, der sich in dieser Kultur, in dieser Sprache, in dieser Literatur wohlfühlt und ich gehe manchmal in diese Sprache, wenn ich in der deutschen Realität und der deutschen Sprache nicht klarkomme. Das ist für mich das am weitesten gehende, was ich sagen kann, wenn ich sage, ich bin eine Freundin Russlands. Ich habe dort Freunde und ich fühle mich da zu Hause mit diesen Menschen aber ich denke, in der Politik sollten wir ganz klar sagen, eine politische Aufgabe im Parlament ist ja nicht unbedingt, Freunde zu haben und alles das gut zu finden, was die tun. Abgesehen davon, sagt man unter Freunden, kritisiert man sich am heftigsten, wenn es wirkliche Freunde sind. Sondern äh, die Frage ist, warum äh, unterstützen zwei verschiedene Fraktionen, die verschiedener nicht sein könnten, die Linke im Deutschen Bundestag und die AfD, das Ende von Sanktionspolitik. Aus völlig verschiedenen Gründen. Die einen sagen, wir sind damit gegen die Politik der Bundesregierung und wir wollen natürlich, Feind meiner Freunde ist mein Freund, jetzt hier Putin unterstützen. Putin findet das völlig in Ordnung aus dem gleichen Grund, der Feind meiner Feinde ist mein Freund. Also rede ich mit der AfD und dann, und das ist viel gefährlicher, treffen Sie sich tatsächlich an diesen Wertekanon, der in Russland nach wie vor wieder auch an Kraft gewinnt, aber auch bei uns in Deutschland, darf ich bemerken. Das heißt, es geht nicht mehr um demokratische Aushandlungen sondern um Führungspersonen, hinter denen sich Bewegungen scharen und die ihnen folgen. Es geht also um Gefolgschaft, nicht um Überzeugung. Es geht um die Frage eines Großmachtbildes. Deutschland als Großmacht hier, akzeptiert Frankreich als Großmacht und akzeptiert Russland als Großmacht und dieser Führerkult, der dort vermutet und gepflegt wird und hier auch, der einzieht tatsächlich. Und deswegen kann man mit Fug und Recht sagen, wenn man überhaupt von Freundschaft redet, die AfD sind die falschen Freunde Russlands. Am Ende geht es nicht um ein Miteinander von Menschen, sondern um eine Abgrenzung, um eine gegenseitige Bewertung und das, da kann man von Freundschaft nicht reden. Die Schwierigkeit besteht darin, die Interessen, warum man plötzlich an einer Stelle die gleiche Forderung stellt, klarzulegen und zu sagen, warum man mit welcher Begründung welche politische Entscheidung äh, unterstützt. Aber ich halte das für lösbar und ich würde mir wünschen einfach, dass wir dann, vor der vor, äh, auch mit den anderen fra demokratischen Fraktionen im Deutschen Bundestag äh, eine gemeinsame Sprachregelung finden, wo man zu mehr Gemeinsamkeit im Hinblick auf Verständigung, auf Miteinander, auf, auf Austausch, auf das Einreißen von Mauern statt auf das Errichten von Mauern äh, geht und nicht sagt, Rot-Rot-Grün von mir aus ist tot oder so. Also da, da bin ich völlig anderer Meinung, weil diese Art von Verständigung sollten wir uns dann auch gönnen und sie nicht der AfD überlassen, also ganz klar. Passiert dir das eigentlich auch oft, dass du sozusagen in einen Topf geworfen wirst mit Menschen und Denkrichtungen, mit denen du gar nicht in einen Topf gehören willst, und obwohl du auch eigentlich was ganz anderes sagst und erzählst? Hat die Frage noch was mit Russland zu tun? <lacht> ähm, sicher äh, passiert uns das und wenn du auf dieses Russland-Verstehen anspielst, dann kann ich mich auch nur wundern, wie das schöne Wort Verstehen einen Vorwurf bilden kann. Ähm, ich bemühe mich um dieses Verstehen, es gelingt nicht immer, da waren wir schon am Anfang, aber Verstehen ist doch etwas, was wir alle anstreben wollt, sollten. Und das allein kann ja wohl kein Grund sein, sich von einem wie man zu distanzieren. Ich verstehe zum Beispiel nicht und da bin ich dann wieder raus aus diesem Topf, in dem vielleicht Gemeinsamkeiten vermutet werden, Warum diese zwei Prozent, um die es jetzt immer geht, diese zwei Prozent des Bruttosozialprodukts, das für Aufrüstung gegeben werden soll, das wird immer behandelt wie eine Haushaltsfrage. Da wird eigentlich ganz selten mitreflektiert, dass mit Rüstung ja immer auch Gefahren und Bedrohungen einhergehen, die möglicherweise unkalkulierbar werden und nicht rückholbar. Also das kann man doch nicht auf, auf eine Prozentgröße nur diskutieren. Und also, ich glaube, wenn es konkret wird, dann zeigt sich schon, in welchem Topf man ist. Und da bin ich doch dann auch immer sehr nah bei der Friedensbewegung, die darauf aufmerksam macht, dass wir im Moment eine Welt haben, in der der internationale Waffenhandel so viel Umsatz bringt, wie die Hälfte der Weltbevölkerung verdient. Das ist doch völlig absurd. Und diese Hälfte wird ganz sicher nichts für, diesen, für diese Rüstungsausgaben sein, weil wir hätten wahrlich Besseres mit diesem Geld zu tun. Aber da stecken dann offenbar doch wieder Interessen dahinter, weil man eben mit nichts offenbar so gut verdienen kann wie damit. Und ähm, das macht mich schon sehr nachdenklich, wenn Matthias sagt, also vielleicht ist der letzte Krieg zu weit und man zu weit weg, als dass man sich noch erinnert, was es eigentlich bedeutet und damit man schlau wird, brauchen wir einen neuen. Ähm, ist in unserer jetzigen Politik wirklich so viel Irrationalität oder ist Irrationalität vielleicht sogar noch eine Verharmlosung gegenüber den wahren Interessen, die nämlich ganz rational einfach nur verdienen wollen? Und deshalb, also Brecht hat mal gesagt, Krieg wird es so lange geben, wie auch nur ein Mensch daran verdient. Und deshalb... Ist für mich eigentlich immer die Devise, wir müssen alle an einer Ordnung arbeiten, in der Frieden das bessere Geschäft als Krieg ist. Das klingt zwar, aber ist jetzt noch nicht als Schlusswort gedacht, aber es wäre ein gutes gewesen. Du musst es nachher. Ich weiß, ähm, ich weiß, ähm, es, es soll, wir sind wirklich wahnsinnig viele, trotzdem ähm, haben wir vorher beschlossen und wollen das auch noch ein bisschen mit euch und Ihnen zu diskutieren. Deshalb eine Ja-Nein-Antwort äh, äh, auf eine Frage. Hätten wir jetzt Rot-Rot-Grün? Wäre ja, irgendwas anders jetzt im Moment in Bezug in Beziehung zu Russland? Was meint ihr? Mit dem linken Außenminister möglicherweise. Ja, was so sagst du? Also, Fragen mit so viel Konjunktiven sind mir fremd, weiß ich nicht. Er hat offensichtlich Erfahrung mit sozialdemokratischen Kanzlern. Und wie groß wäre deine Hoffnung, dass jetzt was anders wäre? Da würde ich mich Matthias anschließen. Das ist mir jetzt zu spekulativ. Okay. Äh, ein bisschen schade, finde ich. So, ähm. Ich versuche zu gucken und zu sehen ähm, und würde Sie bitten, also ja, Fragen zu stellen, auch kurze Statements. Aber wenn es vielleicht viele sein äh, wollen, dann kurz. Und ich kann auch, ähm, wenn, es, ähm, wenn es wenn es gut wäre, machen Sie ja. Okay, gut. Also ja, möchten. Erstmal Dankeschön für, mein Name ist Uwe Philipp, erstmal Dankeschön für die interessante Diskussion. Ich selbst habe jetzt, weil was gesagt wurde von Privilegien, ich habe das Privileg gehabt, zur Perestroika-Zeit mit Familie in Moskau zu leben und dort zu studieren. Ich habe das Privileg, seit zehn Jahren mit einer Tadschikin, russische Staatsbürgerin, in Moskau zu leben. Wir haben einen kleinen Sohn, gerade vier Jahre alt geworden, mit drei Pässen, tadschikischen, russischen und deutschen Pass. Ich äh, will nur eine Frage stellen und zwar interessiert die mich und beschäftigt mich. Ich war in der folgenden Woche hier äh, auf einer Veranstaltung in diesem Hause zum Thema Christa Wolf, äh, wo gelesen wurde aus ihren Werken. Wer wird und wann die Sprache wiederfinden? Äh, lässt sie die Cassandra sagen? Eine dem ein Schmerz den Schädel spaltet. Ich will damit nur andeuten, ich glaube und würde auch die Frage so stellen wollen, dass nicht die Ursachen dafür, dass es heute so passiert, was ich als Widersinn ansehe, was ich nie erwartet habe, als ehemaliger Offizier und dann gerettet aus der Armee raus nach der Wende, dass wenn ob nicht die Ursachen wesentlich tiefer liegen und dass sie alle betreffen. Ich kann nur auch durch meine Kontakte zu denjenigen Kriegs Treibern nur sagen, die machen das mit sauberen, mit reinem Gewissen. Mit reinem Gewissen. Sie, sie, sie glauben, sie, sie kämpfen oder sie leben das, was sie tun, auch für den Frieden aus ihrem Wertesystem. Meine Frage ist die, und ich sehe sie zurzeit wenig, dass es strukturell Kräfte gibt, die tiefer loten, das fiel so ein bisschen die Frage Psychologie. Ich glaube, es hat etwas zu tun mit Menschwerdung und Evolution. Das nochmal die Frage auch anders aus der Politik stammende und aus der Literatur stammende äh, Podium, ob solche Themen dort behandelt werden. Ich kenne Sie aus der Wirtschaft, Sie kommen, aus, Sie, Sie kommen aus, auf sehr viel Widerhall und wo es dann wirklich an den Kern geht, ist dann leider dann auch Schluss und das zerreißt mich selber persönlich. Nur mal, nur mal. Das. Ähm, ich versuche mal... Die Frage, also es war ein bisschen schwierig, die Frage jetzt dahinter zu verstehen. Ich habe verstanden, dass Ihre Frage lautet, ob sich jenseits der Politik an der Oberfläche sozusagen nicht noch viel tiefergehende Interessen und Interessensgruppen oder Gemeinschaften bilden. Also, ob das, habe ich das so richtig verstanden? Also es war eine also eher in den psychologischen Bereich gehende Frage. Okay. Also ich kann es mal versuchen, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, und das mache ich jetzt mal ganz empirisch nur, weil ich in Ostdeutschland und in Westdeutschland jede Woche Veranstaltungen ähnlicher oder dieser Art mache. Wenn es irgendwas Unterbewusstes wirklich gibt, bin ich inzwischen es gibt Differenzen zwischen dem, was man in Freiburg im Breisgau erlebt oder in Wismar oder in Greifswald. Aber in einem gibt es keine Differenz. Das ist ganz tiefen, eine ganz tiefe Sehnsucht, kann man fast sagen, und manchmal jetzt auch schon darauf, daraus resultierende Ängste gibt, dass der Frieden bewahrt bleiben möge. Das ist, glaube ich, das, was unisono in diesem Deutschland überall Applaus ganz tief drin ist. Und ich bin deshalb auch auch wenn ich Tage habe, wo ich manchmal jetzt schon ein bisschen verzweifle. Ich glaube, wenn das so weitergeht, wie es im Moment geht, wird sich das auch wieder Bahn brechen. Also ich, ich glaube ja sowieso, dass die Zeit reif ist, dass wir wieder eine starke neue gesamtdeutsche Friedensbewegung bräuchten. Und ich habe auch den Eindruck, Applaus es hat ja schon, wenn man ein Jahr zurückdenkt, erste Aufrufe gegeben, wenn Sie mal sehen, wer die unterzeichnet hat, Sehen Sie auch, wie querbeet das jetzt politisch nach herkömmlichen politischen Ritualen das gegangen ist, was Parteien angeht und so. Und ich, wenn Veranstaltungen dieser Art wie heute hier bei, bei Kerstin in der Rosa-Luxemburg-Stiftung, so gut besucht sind und das treffen sie überall an. Ich war jetzt im Bayerischen Landtag letzte Woche, da mussten sie beim 350. Besucher die Tür zumachen, weil mehr brandschutztechnisch durfte der Saal nicht fassen. Es treibt die Leute das Interesse an der Erhalt des Friedens auf unserem Kontinent rein und das gibt mir wiederum Mut für bei allem, was mir im Moment manchmal auch Angst macht. Aber ich glaube, dieses Gefühl ist nicht zu kriegen glücklicherweise. Ja, Sie waren zuerst. Ich würde wollte das Zitat oder ein anderes Zitat aus Cassandra gern dazugeben, weil sie auch an der Stelle sagt Wann der Krieg beginnt, das weiß man. Wann aber beginnt der Vorkrieg? Und in dem Vorkrieg sind wir lange drin, wir werden darauf hingearbeitet, dass wir wieder akzeptieren, dass Krieg geführt wird. Ich komme aus Strausberg, da gibt es einen florierenden Bundeswehrstandort, nachdem wir eigentlich abrüsten wollten. Und wir sind wieder interessiert daran, dass er wächst und gedeiht. Und von dort aus gehen die Leute nach Afghanistan und sie kommen zurück. Und ich kann einfach nur sagen, ich sehe keinen Frieden, wir haben den Krieg um uns. Und das Zitat bei Christa Wolf endet an der Stelle traue nie den eigenen in der Frage des Vorkriegs. Deswegen sollten wir uns wirklich mit unserer Politik hier, mit unseren Politikern in Deutschland auseinandersetzen, mit denen, die das mehrheitlich entscheiden. Und da bin ich sehr für Ostern. Können Sie, die Sie sich gemeldet haben, noch mal ganz kurz einen Arm heben? Sie, ich weiß, Sie sind äh, zuerst dran, dann hatten Sie sich noch gemeldet und hier hatte sich eine Frau gemeldet? Da, gut, Sie habe ich dann im Blick, also. Ja, ich habe eine Frage. Warum braucht denn der Westen dieses Feindbild äh, Putin? Was sind denn die wahren Interessen, die dahinter stehen? Jetzt müssen wir noch eine Stunde dranhängen. Geht kurz. Möchte jemand kurz? Also in, in den 90er Jahren hatte man offensichtlich an Russland äh, hatte man keine, keine Angst vor Russland und auch keine Kritik an der dortigen Politik, weil sie im Wesentlichen den Interessen der Großmächte, die es damals gab, entsp entsprochen haben. Wir haben jetzt eine Situation, wo erstens ein Feindbild natürlich, wie ich wiederhole mich, da, äh, unterstützt, dass man eine Begründung hat für Rüstung, für weitere Rüstung. Das war hier unisono Thema. Aber das Zweite ist, wo eine oder zwei Großmächte auf der Welt gern ihren Einflussbereich halten oder erweitern wollen, da stört natürlich eine Macht, die plötzlich einen neuen Platz als Großmacht beansprucht. Wo einer ist, kann kein Zweiter sein. Und wer sich in diese globale Großmachtlogik begibt, der wird auch eine Begründung finden für dieses Feindbild. Ich will das noch mal kurz ergänzen auf Ihre Frage. Ich glaube, einer der Grundirrtümer der letzten 28 Jahre war, dass wir gedacht haben, was 90, 91, 93, 95 mit Russland passiert ist, so wäre es jetzt. Das heißt, wir haben es, wir haben vergessen, dass es das größte Land der Erde ist, was es ja bis heute noch ist. Über, ich hab's nicht ja, aber <lacht> <lacht> es wurde vergessen, sage ich, sage ich mal so, ja politisch spielte das keine Rolle mehr. Dieses Land hat jahrelang überhaupt nicht mehr vermocht eigene Interessen zu formulieren. Es war letztlich im Überlebenskampf. Es ist zerfallen. Es hat nichts mehr nach draußen in irgendeiner Form abgestrahlt. Das hat sich graviert und wir haben gedacht, so bleibt das. Wir haben ja 91, 92 manche werden sich erinnern, noch Pakete geschickt und irgendwie war das bei uns ein, bei nicht wenigen ein Haken dran. Mit denen müssen wir nicht mehr rechnen. Und dann hat sich, haben sich die USA ganz schnell eingerichtet in dieser völlig alleinigen Supermachtstellung. Nach dem Motto, und meine Trump sagt das jetzt nur deutlicher als andere das aber auch schon relativ deutlich formuliert haben, es geht jetzt nach dem, was wir wollen. Und dann kommt plötzlich dieser Koloss von Land doch nochmal und fängt wieder an, eigene Interessen zu formulieren. Wo wir uns übrigens bei den USA völlig daran gewöhnt haben, dass die Interessen formulieren und auch relativ robust durchsetzen. Wir hat mal in einem Think Tank in, Think Tank in, in, in Washington ein amerikanischer Ex-General gesagt, der Flugzeugträger ist nicht erfunden worden, um unsere eigenen Grenzen zu verteidigen. Sondern um uns, um, dazu bräuchten wir die nicht, sondern um unsere Interessen weltweit auch denen Gehör zu verschaffen, vorsichtig formuliert. So, und ich glaube, da ist die Phase, in der wir jetzt sind, ist, dass wir manifest erkennen, dass dieses Riesenland doch wieder eigene Interessen hat und damit können wir im Moment überhaupt noch nicht, kann der Westen, sage ich jetzt mal eingeschränkt, überhaupt noch nicht umgehen. Und das ist auch ein Erkenntnisprozess, der hoffentlich nicht fürchterlich endet, sondern in einer Normalität endet, die wenigstens zu einer friedlichen Koexistenz am Ende führt. Also der Punkt war doch 2014 ganz klar erreicht für jeden zu besichtigen. Man kann jetzt die Krim-Geschichte hin und her wenden, Volksabstimmung hin, Volksabstimmung her, lasse ich jetzt mal alles weg. Die Initialzündung für die Frage der Krim war, dass die reale Gefahr aus Moskauer Sicht bestand, dass amerikanische Fregatten in Sewastopol einlaufen. Und das war der Punkt... Und da, da hätte kluge, weitsichtige Politik im Vorfeld sehen müssen, da ist die Grenze für die Russen überschritten. Völkerrecht hin und her, das werden sie niemals akzeptieren. Und das muss jetzt, glaube ich, erst Stück für Stück aufgearbeitet werden, wenn wir wieder zu einem einigermaßen ausgeglichenen Verhältnis kommen werden. Und da hoffe ich, dass will ich jetzt nicht alles wiederholen, dass genügend Weitsicht in politischen Etagen vorhanden ist, um das mit ins Kalkül zu ziehen. Sonst werden wir uns die Zähne ausbeißen und es wird fürchterlich enden. Vielleicht nur kurz noch ein, zwei Ergänzungen dazu, weil mich die Frage wirklich auch bewegt. Das ist eine ganz wichtige Frage. Warum gerade Russland? Also offenbar... Braucht man Feindbilder, um sich selbst beieinander zu halten? Erst war es klar, die Konfrontation, die beiden Weltmächte, Antikommunismus, Antikapitalismus. Dann war eine Weile die Frage, was ist denn jetzt eigentlich die Existenzbedingung der NATO? Dann kam das neue Feindbild Islamismus, Terrorismus. Jetzt zeigt sich, dass das nicht so richtig zu bekämpfen ist. Also kein einziger humanitärer Einsatz hat Humanität gebracht. Diese ganzen Invasionen äh, haben eigentlich den Terrorismus eher befördert, äh, wächst nach. Äh, äh, so schnell kann man gar nicht hinsehen. Äh, also es, es fehlt offenbar an einem neuen Feindbild, das militärisch, ja, vielversprechender ist und das finde ich schon sehr beunruhigend und, und warum Russland? Ist es auch ein bisschen, weil es der alte Feind ist? Sind da alte, äh, tiefe verwurzelte Vorurteile, ein, auch eine Art Antislavismus? Ähm sind es aktuelle Provokationen, dass dieser Snowden nur ausgerechnet in Moskau lebt, der alles verraten hat und eigentlich das Weltbild doch sehr verändert hat. Und das ist ja auch verrückt, überall auf der Welt wird er eigentlich als Aufklärer und Held gefeiert, aber kein Land nimmt ihm Russland ab, also auch Deutschland nicht. Ähm, Putschdemont wird ausgeliefert und mit Snowden würde es mindestens auch so passieren. Ähm, Gut, ich schweife in ein anderes Thema ab, aber die Frage, welche Uraltwurzeln sind eigentlich in Feindbildern? Wie vererben die sich? Da? Ich glaube, da haben wir noch nicht ganz bis zu Ende gedacht. Und umso mehr müssen wir dagegen angehen, auch innerlich gegen solche Vorurteile. Ne? Ja, ich muss sagen, also mich schreibt ja auch die Kriegsangst um, muss ich sagen. Und Sie sagten davon, dass in Bayern äh, Sie eine Veranstaltung gehabt haben mit 350 Gästen hier. Aber wer bündelt die alle? Ich kann mich erinnern, wir hatten damals, wo der Busch den Krieg beginnen wollte, eine Million Menschen auf die Straße gekriegt. Heute haben wir so weit ja nicht. Meine Frage ist, wer bündelt letztlich diese Menschen, damit wir wieder so eine Bewegung bekommen? So, wer die beantworten kann jetzt, wer die Frage beantworten wir werden uns mühen, aber es ist eine, es ist eine wichtige Frage, aber es ist natürlich auch eine Gretchenfrage. Ne? Na bevor Sie gebündelt werden, äh, was ich nicht weiß, wie es geht, ähm, aber das ist jetzt von mir natürlich... Ähm sprachlich eine Feinheit. Sie wollen auch nicht gebündelt werden. Ich fände es ja schon mal total gut, wenn alle den Anlass Ostermärsche, die tatsächlich stattfinden, vor Ort nutzen, um da, wo man hingehen kann, einfach auch rausgeht zu Ostern auf die Straße. Ich weiß, dass im Land Brandenburg an verschiedenen Stellen demonstriert wird. Ich weiß, dass in Berlin so auch Ostern was stattfindet. Gehen Sie einfach hin. So wie Sie das aus der Zeitung erfahren haben, dass Sie heute hierher kommen, gehen Sie Ostern demonstrieren. Dann sollten wir so langsam Moment, ich leite in Berlin einen deutsch-russischen Chor. Und meine russischen Freunde sind Lehrer wie ich. Die haben folgende Frage. Warum jeden Tag im Fernsehen, wie böse die Russen sind, wie böse der Putin ist und alle Lügen werden gleich verbreitet. Warum nicht, was CIA macht? Irakkrieg und, und, und. Warum Russland-Sanktionen? Und dann haben wir am Sonnabend einen Friedensmarsch in Berlin. Aber wir können ja am Fernsehen nicht reden. Wir haben ja nicht das Geld. Wir sind die Friedensbewegung. Ich gehöre Mutter gegen Kriege, gehöre Mütter gegen Kriege und auch deutsch-russische Gesellschaft. Ich verteile es dann am Sonnabend Friedensdemo oder Friedensmarsch wollen sie es nennen, 12 Uhr, Ausgang, Turmstraße, U-Bahn. Ich verteile die schon wochenlang und das ist doch eine kleine Mühe. Ich würde lieber heute Abend im Fernsehen zum Nachrichten mal sagen, liebe Freunde, Frieden ist das Wichtigste und da möchte ich die SPD fragen, dieses Abkommen jetzt, warum haben die wieder die Aufrüstung unterstützt? Warum kein Wort zu Frieden? Warum kein Wort zu, zu, zu Russland? Von der SPD bin ich total enttäuscht. Frieden ist das Allerwichtigste. Ja, ähm, also erstens war das jetzt wirklich ein ein, der Werbeblock in richtig guter Sache. Ge ähm, gehen Sie am Wochenende, auch wenn Ostern ist, besonders warm soll es nicht werden, aber gehen wir alle auf die Straße. und zeigen mal wieder, dass wir wirklich auch alle Frieden wollen. Ich weiß jetzt nicht, Matthias, willst du dich sozusagen Pass pro Toto jetzt nehmen lassen und ähm, die SPD Ich kann nur sagen, ich bin lange in der Partei und ich bin, geht vielleicht in Leuten in anderen Parteien auch so. Ich bin immer mal froh mit meiner Partei und mal bin ich enttäuscht. Und es gibt auch Stellen, wo ich... Äh, nicht konform gehe. Das ist ja nun bei Russland offenkundig und wenn Sie gerade fragen, warum ruft keiner zum Frieden auf, ich habe mich gerade bemüht, in den letzten anderthalb Stunden das zu tun hier. Mehr kann ich dann auch nicht machen. Äh, so, ich würde zwei Fragen könnten wir noch nehmen, weil dann, ja, dann habe ich Sie gesehen und wenn es nur eine ist, ist auch okay. Dann zwei, also. Es gibt ja ein eigentümliches Phänomen, äh, ausgediente Politiker, die mal sehr wichtig waren, ich nehme Kohl, ich nehme die letzten beiden SPD-Kanzler, Altkanzler Schmidt und Schröder, ich nehme Teltschik, die kritisieren die heutige Politik scharf oder haben sie kritisiert, sind aber nicht mehr aktiv und haben nichts mehr zu sagen. Äh, nun unterstelle ich Heiko Maas nicht, dass ja der verlängerte Arm der Rüstungsindustrie in der Regierung ist. Auch andere, die sicherlich eine ehrliche Politik machen. Aber Herr Platzek, was geht denn in den Köpfen dieser Leute vor, dass sie überhaupt keinen Widerstand gegen diese Dinge leisten, dass sie sich an Sanktionen anschließen? Heute ist ja beschlossen, man schickt Diplomaten nach Hause. Was denken diese Politiker, die ja eigentlich eine Erneuerung ihrer Partei haben wollen? Was geht in den Köpfen vor? Würde mich wirklich mal interessieren. Mich, mich auch. <lacht> ich würde mal sagen, also, erstens wissen Sie auch, das wissen wir alle, wenn man im so politischen Raum arbeitet, ist man in viele Interessenlagen eingebunden. Ich verfüge auch nicht über die Informationen, die da vielleicht äh, umgehen. Ich will nur sagen, an einem Punkt, weil Sie sagen, da rührt sich ja gar nichts. Der vormalige Außenminister, der jetzt gerade nicht mehr Außenminister, Sigmar Gabriel, hat sehr wohl auf der Basis seines Nachdenkens, seiner äh, Verklarung dieser Vorgänge, dann gesagt, er, er möchte einen Neustart in der Russlandpolitik. Das ist so ungefähr vor drei Monaten gewesen. Das heißt, es gibt sehr wohl äh, Prozesse, die dann da, äh, die Kanzlerin war da ganz anderer Meinung, er hat da auch eine sehr mutige Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz noch, gehalten, also von daher würde ich das nicht so monolithisch sehen, aber äh, manche Fragen stelle ich mir halt auch im Moment, die kann ich mir auch noch nicht beantworten, das muss man dann sehen. So, jetzt hatten wir noch eine, eine Frage und das war der Herr dort und danach müssen wir Schluss machen. Ja, wir haben heute gesprochen über das Verhältnis zu Russland. Und Matthias Platzek hat, äh, ja, ja. hat davon gesprochen, dass er froh ist, schon 60, 65 Jahre im Frieden zu leben. Daniela Dahn hat die, ihre Journalistenkollegen angesprochen. Was ich nicht verstehe: Die Journalisten in Talkrunden und die Politiker sprechen laufend davon, gerade in der letzten Zeit, dass 70 Jahre Europa, die meinen ja Westeuropa, dass die EU und die NATO allein für den Frieden verantwortlich sind. Keiner widerspricht mal, das ist auch eine andere Seite. Jeder ex-DDR-Bürger müsste es auf die Spitze treiben, wenn er sowas hört und sowas unwidersprochen entgegennehmen muss quasi. Das ist das eine und das zweite ist, was ich mir auch schon längst gestellt habe. Anbetracht von sechs Millionen getöteten Juden, ermordeten Juden in Europa, ist für Deutschland, eben aus die Bundesrepublik, jetzt für den Deutschland, das Verhältnis von Israel gehört zur Staatsräson, oder ja, Anbedacht von 27 Millionen Sowjetbürgern, wäre es da nicht anbetracht, dass endlich mal jemand die Forderung stellt, dass das Verhältnis zu Russland zur Staatsdoktrin zur Staatsregierung Deutschlands gehören müsste? Ich glaube, Sie haben mit Ihrer Frage an einen noch ungeklärten Punkt unseres Verhältnisses, einen wichtigen Punkt, gerührt. Daniela Dahn hat vorhin von möglichen, vermuteten Ursachen wie Antislawismus tief in den Herzen mancher gesprochen. Ich frage mich das auch. Übrigens, weil ich vorhin von Freiburg im Breisgau erzählte, da hat mir ein älterer Herr nach einer Veranstaltung gesagt, er muss ehrlich sagen, er ist noch mit dem Spruch groß geworden, wenn du nicht auf ist, kommt der Russe. Also das wirkt schon noch nach. Aber ich finde, und da bin ich ganz bei Ihnen, das Thema Staatsräson und 6 äh, Millionen, ich sage das, wiederhole das auch und ich arbeite in der Jerusalem-Stiftung mit, weil ich das auch sehr ernst nehme, aber ich frage mich genauso, wie es kommt und will das an einem Beispiel sagen. Wir haben zum 70. Jahrestag des Kriegsendes erlebt, dass es Ehrung gegeben hat in Oradour und in Lidice. völlig zu Recht aus meiner Sicht. Dort war der Bundespräsident, die Bundeskanzlerin, weil diesen beiden Orten, dem einen französischen und dem einen tschechischen, die Spezifik äh, praktisch unterliegt, dass dort ein, ein Ort komplett ausgerottet wurde von der Waffen-SS aus Rache. Ich war zur selben Zeit in Weißrussland, in Belarus unterwegs. Ich bin dort Kuratoriumsvorsitzender des Johannes rau zentrums Wir haben eine Gedenkreise gemacht und wir wurden dort gefragt, warum Bundespräsident und Bundeskanzlerin in Oradur sind. Und Weißrussland 629 Orte hat, das kleine Weißrussland, mit genau demselben Schicksal wie Oradur, und kein Mensch lässt sich hier sehen. Und das ist die Frage, die ich mir auch stelle und ich glaube, die haben wir uns noch nicht ehrlich beantwortet, ob wir ganz tief in uns vielleicht doch noch Opfer erster und zweiter Klasse in Wirklichkeit haben. Und ich glaube, auch darüber sollten wir uns mal ein offenes Gespräch angewöhnen. Ich wäre dafür und äh, wir haben das ja auch äh, Gott sei Dank in vielen Fragen auch der parlamentarischen Zusammenarbeit mit Weißrussland gemacht. Äh, bei uns ein, gab es einen Jugendaustausch der Kriegsgräberfürsorge. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass ich sowas mal gut finde. Es ist ja tatsächlich so, dass ob man nach Wolgograd kommt oder nach Weißrussland, die Menschen dort sich um alle Opfer kümmern, auch um die, die die Besatzer waren und ich fände ja dann ähm, die Staatsräson, die wir brauchen, wäre die Friedenspflicht und die Gedenkpflicht an Opfer solcher Kriege und tatsächlich keine Opfer erster und zweiter erste und zweite Ordnung definieren. Aber ich würde gern noch, ich kann es mir nicht verkneifen, auf diese unbewussten oder Sozialisationssprüche, wenn du nicht auf aufisst, kommen. Natürlich gibt es Wissenschaftliche, seriöse Arbeiten, die über die Konstruktion und auch Dekonstruktion von Feindbildern über Jahrhunderte schreiben. Und da kann man lesen, dass die letzten 500 Jahre sich da in Bezug auf das Feindbild Russland nicht viel verändert hat. Aber sehr geehrte Gäste dieses heutigen Abends, es ist an keiner, Weise, an keiner Stelle irgendetwas unbewusst. Es ist alles bewusste Politik. Wenn jemand zu seinem Kind sowas was sagt, dann ist das nicht unbewusste Angst des Kindes, dann ist es bewusste Angstmache dessen, der das sagt. Und der das sagt, übernimmt es von Politikern, und die haben ein Interesse daran, dass man das sagt, denn tatsächlich ist es so, dass das Verhältnis von Russland und Deutschland nie eindeutig war, auch nicht von Russländern und Deutschländern. Es war immer ambivalent, es gab eine Hingezogenheit zu beiden Seiten, es gab ein Interesse von beiden Seiten und es gab eine politische äh, Angst, eine Befürchtung dessen, was man nicht kannte. Weil sie sind uns so ähnlich, aber sie sind nicht ganz so ähnlich, ein bisschen fremd, und wir entdecken vielleicht was, woran wir uns selber, wovor wir uns selber manchmal fürchten, in ihnen wieder. Und ich möchte an der Stelle wirklich sagen, wenn ich mir überlege, wie unterschiedlich die Sozialisationen in DDR und Bundesrepublik waren, welche Bilder, welche Prägungen wir im Miteinander überwunden haben, dann sollte das doch möglich sein, in Respekt zwischen den Völkern, in Respekt der Politiker im Umgang miteinander, solchen Dingen entgegenzuwirken und nicht zu glauben, es sei das Unterbewusstsein. Darum bitte ich nur einfach. Ich sage das sehr bewusst. So, liebe Zuhörende, ich möchte mich bedanken bei den die hier oben sitzen, wir haben über Russland geredet, wir haben eigentlich viel mehr über den Frieden geredet und leider, leider muss man sagen, haben wir das deshalb gemacht, weil es zurzeit in dieser Situation geradezu tautologisch ist. Wenn man über das eine redet, muss man auch über das andere sprechen. Ich wünsche uns, dass wir Ostern alle auf die Straße gehen. Ich bedanke mich bei Matthias Platzek, Kerstin Kaiser und Daniela Dahn. Danke Ihnen fürs Zuhören.